Comic Cookies, lecker. Herzlich willkommen zu den Comic Cookies Episode 36. Sehr gut, hat er sich gut gemerkt. Ja. Mittlerweile aus unserem neuen bayerischen Außenstudio. <lacht> Ja, heute mal ohne Uni, äh, Uni lässt sich entschuldigen, Uni ist äh, im Prüfungsstress bzw. im Lernstress, kann man das so sagen? Ja, aber damit ihr nicht ganz ohne Uni seid, hören wir jetzt einen kleinen Beitrag vom Gratis-Comic-Tag, da habe ich sie zusammen mit der Feli nochmal eingefangen. So, beim Gratis-Comic-Tag haben wir eine alte Bekannte hier, die Feli. Hi. Was hast du dir denn so für Comics ge gekauft? Gekau Geholt. Zum gratis Comic-Tag. Ähm, Love Fox, Katzen, äh, wie heißt das andere? Rem Rem Rem Remori oder so. Ich habe den genommen, den keiner wollte. <lacht> der aber gar nicht so schlecht das war. Cool. Also, ich finde den ganz lustig. Ich ist ja auch ein DDR-Comic. Ist das ein DDR? -Comic. Ja, ich glaube, deswegen hat man mir den auch irgendwie angedreht. Den meintest du? Ein ägyptischer ja, Comic. Remori, also das ist ein... Guck, weil das steht da oben. Ah, um. DDR-Klassiker. Also es ist ein ähm, weirder Science-Fiction-Mit-Ägypten-Misch-Comic, der eigentlich ganz lustig ist soweit. Ja. Und dann habe ich noch Prinz Eisenherz, den kann ich wärmstens empfehlen, wenn man keine Sprechblasen mag. <lacht> <lacht> <lacht> ja, Grüße am Priestdom, der mag ja Prinz Eisenherz. <lacht> Und was hatte ich noch? Ich weiß nicht, ich hatte noch irgendwas. Ähm, das mit den Muskelnmädchen. Also, ihr hört schon, die Uni ist auch da. Den hast du ich muss kurz Hallo sagen. Hallo. Auch. Hier ist Uni und ich stehe hier. Ja, gut, Mann, werden wir. Kruspel, Kruspel. Kruspel, Kruspel, das ist immer toll im Podcast. Der Kruspel-Podcast. Love Fox, Prinz Eisenherr. Und Katzen, Katzen dein Lieblingscomic? Das ist die Rückseite von. <lacht> Lumber James? Das ist ein Englisches jetzt. Ja, die sind von unten. Ja, die sind von unten. Dann habe ich hier noch Mercury Heat und außerdem, ah, Überblatt habe ich noch. Überblatt. Und, und ein Bierdeckel. Mit, mit, mit, Masopilami. mit Masopilami. ich mag Masopilamis nicht. Ups. <lacht> so. Jetzt steht schon in den Kommentaren drin, dass die Feli bitte nie mehr im Podcast zu hören. Oh, oh so. mein Gott, haben. So, okay. Welches hat dir denn davon bisher am besten gefallen? Äh, bis so. jetzt habe ich nur Love Fox gelesen. Mhm. Äh, der ist super, super schön. Äh, Love Tiger habe ich eben hier durchgeblättert. Der ist auch super schön. Also Die werde ich mir irgendwann mal holen. Mhm. Ich habe halt Prinz Eisenherz durchgeblättert, aber da wusste ich schon vorher, dass das um, nicht meine Spat ist. Und Katzen habe ich halt reingeguckt. Das war nicht so toll, mhm. nicht so meins. Und Remory habe ich erst die Hälfte oder so, aber den finde ich irgendwie interessant. Da muss man mal überlegen, ob man dann... Oh. Und die Uni steht kurz vor dem signiert Ja. Schon aufgeregt? Ja. Lampenfieber? Nein. Gut. Ja. <lacht> Kannst du auch noch was anderes sagen? Nein. <lacht> <lacht> Sie muss nur zeichnen. Sie muss nur zeichnen, ja. So, das war also Onis Auftritt im T3. Wie war es denn für dich, Steffen? Wie war dein gratis Kommentar? Äh, ja, wie immer sehr, sehr stressig. <lacht> Früh aufstehen. Äh, nun kam noch der Bahnsteig hinzu. Das heißt, man muss also ganz genau abpassen, mit welcher Bahn man nach Frankfurt fährt. Ich habe es aber dann auch nicht eingesehen, dann für ähm, was weiß ich wie viel Euro, 20 Euro am Tag dann mein Auto irgendwo in Frankfurt abzustellen ja. und ähm, Deswegen, wie wir dann doch Bahn gefahren hat ganz gut geklappt. Also die Bahn, die angekündigt war, das hat auch funktioniert. Ja, und dann standen auch schon die ersten vor dem Laden. Und wie das dann jedes Jahr so ist, äh, fühlt sich das dann nochmal so ein bisschen bis ungefähr zwei, drei Läden weiter. Hört dann die Schlange auf. Ja, und dann geht es natürlich immer erstmal los mit äh, Comics verteilen oder Flyer verteilen. Also was wir mit der, mittlerweile haben wir uns da ganz gut eingespielt und ja und dann na gut äh, dann gegen Mittag hat sich dann etwas beruhigt und ja und dann am Nachmittag war dann halt der Signiertermin dann auch wiederum sehr gut besucht war ja und ich glaube es hat auch allen ganz viel Spaß gemacht ja. die dabei waren. Der eine oder andere Zuhörer wird es nicht wissen, du bist nicht hauptamtlicher Mitarbeiter im T3. Nee. Sondern bei Steffen ist das so ein bisschen wie bei Spongebob. Für, der arbeitet ja freiwillig in der Burgerbraterei, wie, wie ich gehört habe, und empfindet das als Ehre. Beim Steffen ist das genauso bloß in der Burgerbraterei, ja. weil die wollten ihn nicht. <lacht> das, ja, das die, ist im die T3. haben gesagt, der ist mir zu viel weg. Ja. ja, ja. Genau, ich mache das halt ehrenamtlich, so aus Spaß an der Freude. Und ja, genau. Bis Premiumkunde quasi. <lacht> Premiumkunde XXL, ja. <lacht> Ich darf auch hinter die Theke. Ja. ja. Und nicht nur greifen, sondern auch, <lacht> das auch regelrecht dastehen, ja. ja. Das ist schon. Naja gut, wir machen ja immer so ein paar äh, Aktionen, wenn das, wenn sich das anbietet, dass ich dann auch äh, ein bisschen über Facebook was poste auf der Seite, damit auch so ein bisschen das Social Media passt. Ja, und von daher findet sich da immer irgendwie eine kleine Aufgabe, sagen wir mal so. Wie würdest du den Andrang vergleichen so mit den vergangenen Jahren und auch was was die Leute vielleicht mitgenommen haben? Also ich, ich muss jetzt sagen, äh das macht so den Eindruck, dass es trotzdem jedes Jahr immer noch ein bisschen zunimmt. Also nicht mhm. wirklich abnimmt, sondern ähm, ja eher zunimmt, das Ganze. Und ähm, die Zielgruppe, wie würdest du die einschätzen? Also ich sag mal, der Gratis-Comic-Tag ist ja eigentlich auch gedacht oder vornehmlich dafür gedacht, mhm. neue Kunden zu erwerben. Also irgendjemand, der sieht vielleicht, da ist ein Comicladen, die machen, die verschenken Comics heute und vielleicht ist da ja was für mich auch dabei. Oder würdest du eher sagen, das sind doch eher mehrheitlich altgediente Kunden, die halt kommen, weil es was für lau gibt? Ich denke, das ist eine ganz gute Mischung. Also äh, der Ecki kann das sicherlich selber besser erklären, aber er hat mir gegenüber mal gesagt, also es sind... Ähm, ein paar Leute dabei, oder oder sind Leute dabei, auf jeden Fall. Die äh, hat er bei Gratis-Comic-Tagen das erste Mal gesehen. Und die sind dann auch wiedergekommen in den Laden. Mhm. Viele kommen auch nur an Gratis-Comic-Tagen dann. Und nutzen das Event dann halt, um auch mal Sachen zu kaufen. Und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich glaube, also die Mischung ist da ganz gut. Natürlich, die, die Stammkunden kommen natürlich auch. Mhm. Die wollen natürlich... Eben sowas von dem Tag haben, um neue Comics zu entdecken. Ja, genau. Ich denke mal, es gibt sich ganz gut die Million. Warst du denn beim Gratis-Comic-Tag? Nein, nein, hast du mich gesehen? Nein, aber es kann ja sein, dass du irgendwo anders warst hier. Nein, also ich muss sagen, dieses Jahr war für mich nicht ganz so viel dabei, hm? dass ich eine wirkliche Reise gelohnt hätte in die große, ferne Stadt. Hm. Ja, ich muss es in Relation sitzen mit, was weiß ich, drei oder fünf Comics, die ich mhm. dann bekomme mit naja, <lacht> diversen Fahrtkosten, Parkkosten, was weiß ich, alles. Und das hat sich nicht gelohnt. Ich habe aber auch einen Online-Händler, wo ich regelmäßig meine Abos bekomme. Und auch da habe ich mir ein paar Sachen ausgesucht. Mhm. Ja. Cool. Und ähm, sind jetzt noch nicht da, klar. <lacht> Kommt bei der nächsten Abolieferung dann. Ja. Aber ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Speziell, weil halt auch äh, der Trend doch so ein bisschen eher weg ist von diesen Leseproben. Mhm. Ähm, Gab es wohl auch wieder, wie ich gehört habe, aber ähm, es gibt wohl auch wieder einige, die ein komplettes Album dann rausgehauen haben und das mhm. finde ich ganz gut. Ja. So, nach dem Gratis-Comic-Tag ist nicht unbedingt vor dem nächsten Gratis-Comic-Tag, aber garantiert vor dem nächsten Event, das da ansteht. Oder wollen wir erstmal ein paar Comics besprechen? Welchen Event? Was meinst du mit Event? München, ach so, nee, das, das können wir sofort besprechen. Klar. Also, die Planung steht hier. Baue ich hier ein. die Brücken, die goldensten, ja, und ja, dann werden sorry. die einfach wieder <lacht> eingerissen. Zack, einmal drüber. Ja, ja. ja. ja München steht an. Ja. ja, Storm. Wir haben gebucht, wir sind vor Ort. Zumindest zwei Drittel der Comic Cookies, du klapperst mit deinem Stuhl. Ja, sorry. Ähm. Ja, die, die Uni, wie gesagt, aus, auch ebenfalls aus Prüfungsstress, wird es sicherlich nicht vor Ort sein. Aber äh, wie gesagt, der Priestdorf und ich werden vor Ort sein. Ihr werdet uns erkennen an <lacht> ja wahrscheinlich immer noch den alten T-Shirts, die wir anhaben. Ja. Die neuen haben wir noch nicht bestellt. Der Steffen wird wahrscheinlich relativ leicht zu finden sein. Ja, ich werde wieder am Stand von David Baller aushelfen, wie letztes Mal, also in Erlangen auch schon. Und das Jahr davor in München ebenfalls schon. Also das heißt, am Stand von Virtual Graphics, keine Ahnung, wo der jetzt ist. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt die Lagepläne, die ist ja auch noch nicht wirklich angeguckt. Äh, ist ja eine neue Location, alte Kongresshalle. ja Alte Messerhalle. Nicht alte Aber Kongresshalle. Weiß nicht, auf jeden Fall an der Wiesen eine Halle. Kommen Sie ran. Auf der, an der Wiesen, eine Halle und ähm, es werden alle unter einem Dach untergebracht sein, was ich schon mal sehr schön finde. Das ist auf jeden Fall besser als beim letzten Mal, ja. ja. Und ähm, ja, da braucht man nicht mehr durch die ganze Stadt zu sporten, wenn man zwischen den, sage ich mal, großen Verlagen und den Independent Labels äh, hin und her wechseln will, ja. was ich sehr schön finde. Also wer so das, äh, das Comic-Event an sich mitnehmen möchte, der ist da relativ... Zentral an einem Platz würde ich mal sagen. Und äh, wie sieht's aus mit Ausstellungen und sowas? Ist da irgendwas Nennenswertes? Ja, gut Es wird äh, Beatles Ausstellungen. Wird's wohl, mhm. äh, das könnte den einen oder anderen interessieren. Aber wie gesagt, Ausstellungen hat mich äh, jetzt nicht so angefixt. Mhm. Ich würde mich eher dann äh, auf das konzentrieren, was was vor Ort dann in der Halle machen genau. ist. Ja gut, man hat ja dann auch meistens äh, vor Ort dann so seine Leutchen, die dann sagen, äh, ach, warte da schon? Das müsst ihr euch nochmal angucken und das müsst ihr euch nochmal angucken. Ja. Also die Mundpropaganda funktioniert auf so einer Messe eigentlich immer ganz gut. Besonders wenn man so Leute wie den Marshall kennt, der kommt dann immer mal, also mal, war der nicht da schon? ey, also, da müsst ihr doch mal. <lacht> und, äh, ja genau. Ich denke mal, äh, ja, also ich, wir, wir, wir werden ja Relativ zeitgleich, nö, nee, nicht relativ sogar ziemlich zeitgleich anreisen, wenn alles klappt. Genau. Ähm, das heißt, ähm, wir werden dann so gegen ja, Messeöffnung irgendwann da sein, denke ich. Na, wir sind schon etwas später, kommen wir an. Mit Wann kommen wir an? Ich glaube um die Mittagszeit, so 12, 13 Uhr Ich, wir an. ich hatte irgendwas bei 11. Ja, aber da ist schon auf, glaube ich, wenn wir da sind, definitiv. Wir gastieren ist im sicher? Hotel. Ja, wir gastieren im Hotel äh, in der Nähe. Ja. Und äh, dann werden wir noch mal schauen, wie das Ganze so wird. Naja, gut, also irgendwann im Laufe des ersten Tages werden wir dann ankommen. Und äh, ja, dann auch gleich zum Messestiefeln, denke ich, wenn wir dann doch relativ spät da sind. Und ja, ich werde bis Sonntag da sein. Du nur bis Samstag wahrscheinlich. Ja, das reicht mir wahrscheinlich ja. dann schon wieder. Und äh, ja, ich meine mal, also mit Erlangen wird sich es auch trotzdem nicht wirklich vergleichen lassen. In dem Sinne von der Größe her. Äh, schauen wir mal, ja, also lassen wir uns mal überraschen. Es ja, ist ja so, dass äh, verschiedene kleinere Verlage ähm, nach dem letzten Mal nicht ganz so zufrieden waren ja. und äh, nicht auftreten werden dann mhm. in München, was ich ein bisschen schade finde, weil letztendlich wurde ja jetzt durch die neue Lage Abhilfe geschaffen mhm. und ähm, ja, da, da wird man sehen, wie sich das Ganze dann dort vor Ort entwickelt, ob das die neue Location für das Festival ist. Mich würde es freuen, weil wie gesagt, ich bin doch großer Freund, alles auf einem Fleck zu haben mhm. und äh, so schön München auch ist. Mhm. Ähm, ich muss da nicht, wie gesagt, durch die halbe Stadt pendeln. Das ist richtig, ja. Mhm. Ja, vor allem für, für mich wird auch nochmal ein Faktor sein, tatsächlich das Wetter, ob das diesmal ein bisschen anders ist, weil, wie gesagt, viel rundherum habe ich das letzte Mal einfach nicht gesehen, weil äh, auch das Wetter überhaupt nicht dazu eingeladen hat. Ja, gut, so da von, von, von, von der Stadt, so vom ja. Sightseeing oder sowas. Ja, gut, dadurch, dass du viel an dem Stand bist, bist du natürlich auch also ein Großteil des Tages halt auch gebunden. Ja, klar. Aber man will dann doch halt mal rausgehen und das war halt jetzt beim letzten Mal so überhaupt nicht irgendwie der Fall. Also mhm. klar, man hat natürlich zwischen den Locations hin und her gewechselt, aber das war es dann auch schon. Mhm. Mhm. Ja, wie gesagt, ich werde. Äh mich den ganzen Tag durch die Halle bewegen, mhm. wird äh, ja, erkennbar sein, <lacht> definitiv mal einen Kopfhörer, die ich mir irgendwo hintue, ja. die ich mir im Hals klemme. Und also du wirst auch wieder dein kleines Aufnahmegerät dabei haben genau. und munter Stimmen einsammeln, die er dann leicht ja. beim nächsten Mal schon hören genau. Vielleicht äh, findet sich jemand, äh, der gerne vor das Mikrofon möchte, ja, einfach ansprechen. gerne in genau. München oder vielleicht auch vorher per Mail, ja. Über unsere Kontaktadresse beim Comic -Copies. Wir sind willig. <lacht> wir sind Wie gesagt, also, die, die Kanäle findet ihr ja alle, über die ihr uns anschreiben könnt. Genau. Äh, wenn da, wenn ihr da Interesse und Lust habt, einfach ein bisschen was zu plaudern, ja. gerne mhm. Bescheid sagen. Ansonsten denke ich mal, werden wir einfach auch ein paar Verdächtige, übliche Verdächtige vor das Mikrofon zerren. Und dann mal gucken, was da so läuft. Ja. Also ich freue mich auf München. Das wird ein schönes, längeres Wochenende wird es ja. Stressig, aber wir kriegen es hin. Ja. ja. Äh, so Highlights hast du dir jetzt keine gelegt, ne? So wirklich. Nee, es sind natürlich ein paar Zeichner da, äh, die ich mir vielleicht angucken würde, aber es ist jetzt keiner dabei, wo ich sagen würde, äh, ich muss unbedingt, sonst äh, sterbe ich mhm. äh, von dem Sketch haben oder mhm. sowas, weil dadurch, dass wir in den letzten Jahren ja öfters äh, im T3 und natürlich auch in Erlangen und in München auf dem Festival waren, ähm, ist es schon so, dass dass ich viele schon gefunden habe, ja. Ja, die ich die ich haben wollte und deswegen mache ich mir da diesmal überhaupt keinen Stress. Bin auch, so, habe ich, je länger ich das mache, umso mehr merke ich es auch, ich bin es immer leidiger, mehr Leid ähm, in der Schlange zu stehen, <lacht> mich den verschiedenen Ritualen zu äh, unterwerfen, die es da immer so gibt. Ja. Wie gesagt, die Leute, die gerne äh, mit ihrem riesigen Rollekoffer ankommen mhm. zum Beispiel und dann erstmal weggehen und äh, ähnliche Dinge oder... Ja, jeder Verlag macht es ja so ein bisschen anders äh, mit der Reihenfolge, mhm. wann wer drankommt. Bei Panini wird zum Beispiel gewürfelt, bei manchen ist es halt durch pures Anstehen mhm. und äh, da gibt es natürlich auch Leute, die da Sketchjäger sind, die da äh, wahrscheinlich sogar ihre Großmutter verkaufen würden, um da weiter nach vorne zu kommen. Okay. Also so wichtig ist es mir dann, ähm, dieses Mal nicht da irgendwie näher mit dran zu kommen, deswegen ähm, werde ich mich sehr wahrscheinlich auf, auf kleinere Verlage konzentrieren oder ähm, auf Verlage, wo die Schlangen halt nicht so groß sind, wo vielleicht auch der ein oder andere unbekanntere Künstler ist mhm. und äh, da habe ich schon sehr gute Erfahrungen mhm. in der Vergangenheit mitgemacht ähm, und das einfach mal ausprobieren, mal reinlesen, was die haben und dann mir was zeichnen lassen. Da freue ich mich schon sehr drauf, wie gesagt. Okay, also, das haben wir jetzt vor uns. Äh, wenn die Episode erscheint, äh, sind noch wenige Tage bis zum bis zum Comic Salon wollte ich fast sagen bis zum Comic Festival und ja genau gehen wir dann. ich werde wahrscheinlich am Anreisetag sehr müde sein weil wir abends noch auf ein Konzert gehen Da äh, muss mich dann halt irgendwie äh, in den Zug boxieren oder so sind die Wiener Sängerknaben wieder in der Stadt ja <lacht> hey. Hey, was wird denn gegeben äh, Urlaubsprogramm Fahri Fahr in Urlaub <lacht> oh, in Frankfurt oder in Frankfurt ja ah, sehr Jahrhundert schön. Halt. Hm? Ja. Jetzt schnell noch, Dick. Nein. <lacht> <lacht> <lacht> äh, genau, das ist am ähm, Mittwochabend, ganz genau. Mhm. Egal. Kommen wir zu dem Thema, weswegen wir eigentlich hier sind. Nehme ich zu, Comics, du hast da wieder einen ordentlichen Berg bei dir, sehe ich gerade. Ja. Was hast du denn da so Schönes? Mmh, Fange ich mal an mit äh, Die Katze des Rabbiners und zwar ist das jetzt schon der zweite Sammelband. Mhm. Das ist eine Serie, die ehemals in fünf Alben erschienen ist mhm. und äh, die aber dann auch gut vergriffen waren und der Avant Verlag hat dann die fünf Alben in äh, zwei Sammelbänden rausgebracht. Ich würde gerade sagen, wir sind in fünf Sammelbänden <lacht> rausgebracht. Und ähm, ja, sind jeweils immer so 150 Seiten, bloß ein bisschen äh, an Material. Mhm. Und ähm, die ersten, den ersten hatte ich schon vorgestellt. Also mhm. im Prinzip geht es äh, um die Katze eines äh, marokkanischen Rabbines, äh, auch in Marokko, lebten äh, Anfang des äh, Jahr, letzten Jahrtausends. Hm. Letzten Jahrhunderts, <lacht> des letzten Jahrhunderts, äh, Juden und, ähm, und die Katze. Und der auch letztlich, oder? Ja, nee, Anfang des letzten Jahrtausends nicht. Nee, und ähm, die, äh, die Katze Bin des Rabbiners hat halt eine Eigenart, sie hat halt irgendwann angefangen zu sprechen. Es war eine sehr, sehr bösartige Katze, sie hat gerne mal gelogen, um ihre Ziele zu erreichen, hat sehr... Ähm, religionskritische, atheistische Thesen vertreten, was natürlich bei dem bei ihrem Herrn, dem Rabbi, super ankam. Aber mhm. es war sehr, sehr unterhaltsam für mich. Und auch mhm. im zweiten Band setzt sich das Ganze so fort. Ähm, Wenn gleich auch nicht mit dieser Bissigkeit, die die hm. ersten Bände hatten. Also da war schon etwas ja religionskritischer, während äh, jetzt doch so ein bisschen äh, ähm, ja versöhnliche Töne eingeschlagen werden okay. oder die so ein bisschen auf Dialog zwischen Religion und äh, Atheismus und so weiter abzielen. In dem ersten Album ähm, zieht die Katze so ein bisschen ähm, mit, mit, dem Malka durch die Gegend. Der Malka ist so ein jüdischer Ge Geschichtenerzähler, der davon lebt, dass er durch die Städte zählt, geht als Gaukler mehr oder weniger und denen Geschichten erzählt ja. und lässt dann aber immer irgendwann seinen zahmen Löwen auftreten, tut dann so, als würde die anderen Leute dadurch retten und äh, dadurch bestreitet er sein Leben. Ja, also ist so ein bisschen als Gaukler unterwegs, aber ja. er wird halt älter, der Löwe wird älter und äh, selbst die Kinder nehmen es ihm nicht mehr so ganz ab, ja. äh, seine Geschichten und äh, da muss er halt was dagegen tun ja? mhm. also auch wieder ganz abstruse nebenfiguren da eine schlange zieht mit denen zum beispiel noch durch die gegend mhm. die äh, sehr sehr giftig ist und quasi sich dafür aufspart wenn der löwe irgendwann mal erlöst werden möchte und so weiter und so fort also sehr sehr bilderreich gemacht das ganze okay. ähm, im zweiten teil also im zweiten album im prinzip geht's es ähm, um einen jüdischen, äh, um einen russischen Juden, uh -huh. der versehentlich mit einer Kiste aus Russland nach Marokko geschickt wird. Und er will eigentlich viel weiter nach Afrika rein, weil er hat gehört, uh -huh. dass irgendwo in Afrika es eine riesige Stadt geben wird, uh -huh. in dem die, die, wie soll ich das sagen, die Urjuden ähm, irgendwo äh, sich aufhalten, also die das Ganze so erfunden haben und sehr. Ähm, konservativ sind und da will er unbedingt hin, weil in Russland zu der Zeit äh, kam das ja mit der Sowjetunion aus und die haben ja der Religion den ganzen Gar ausgemacht. ja Also die haben also er ist in der Kiste gekommen, in der tora rollen drin sein sollten, weil die Sowjets, die haben irgendwann gesagt, hier diesen ganzen Religionsmist, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Aber Leuten, die das gebrauchen können, verkaufen wir das sehr gerne und haben das dann exportiert. Und mhm. in einer dieser Kiste kommt, äh, wie gesagt, ein russischer Jude und äh, der dann aber zusammen mit dem Rabbiner und noch verschiedenen anderen äh, Figuren sich dann aufmacht, ins Herz von Afrika, um da äh, die Ursprünge dieser Religion auch zu finden, was auch sehr, sehr, ja... Charmant und äh, schön umgesetzt wird, das Ganze. Es ist äh, die Katze des Rabbiners ist dabei sicherlich keine ähm, Geschichte für irgendjemand, der was weiß ich auf Knall hatte, Super-Helden-Action und so weiter steht. Es ist sehr, sehr, sehr viel Philosophie dabei. Ähm, wunderschön natürlich, aber auch das Ganze gezeichnet äh, von Joan Esfar der selber Jude ist und äh, sich mit den verschiedenen Eigenheiten äh, dieser Religion und auch der anderen sehr, sehr gut auskennt. Also sie treffen zum Beispiel noch äh, muslimische äh, Wüstenbewohner mhm. und äh, da kommt es natürlich auch zu Konflikten dann und ähm, das hat er schon sehr, sehr charmant umgesetzt, wie das Ganze so vonstatten geht mit der Katze des Rabbiners. Und jedem, äh, der sich so ein bisschen für so philosophische Religionskritik begeistern kann mit, wie gesagt, wunderschönen Zeichnungen. Sehr, sehr bunt ist das Ganze gehalten, cartoonig. Mhm. Das geht schon, hatte ich auch beim letzten Mal erwähnt, mit der Katze los. Er hat wie so eine Art Zoom-Faktor. Also die Katze, die kann mal aussehen mehr oder weniger wie ein besseres Strichmännchen. Ja, also als, als hätte ich das gezeichnet und dann zoomt er beispielsweise aus dem Bild raus, also je weiter weg und teilweise wird das Bild dann aber besser dadurch, also dass die Katze dann wirklich aussieht wie so eine Art äh, Siamkatze oder sowas ja. und ähm, wie gesagt, er kann das sehr cartoonig machen, aber auch äh, dann wiederum sehr realistisch und jedes Bild ist anders, gerne knallbunt gemacht und ähm, ja, aber das wahre ist halt wirklich die die die verschiedenen Dialoge, die da drin über die verschiedenen Religionen äh, geführt werden. Es ja, sind auch Anspielungen natürlich auf, ähm, auf andere Seen drauf, zum Beispiel Tim und Struppi, ne, die, die fahren hier dann mit so einem französischen äh, Wüstenmobil dann durch die Wüste, was natürlich optisch natürlich wieder an das eine Bild von, von Tim in Kongo rankommt. Mhm. Sie treffen lustigerweise sogar einmal äh, eine Figur, die die äh, Tim von Tim und Struppi, also Tintin, äh, sehr sehr ähnlich ist, mhm. ne? und äh, machen sich also der auch dann sich so verhält wie Tim in Tim im Kongo, wo weil sein Hobby ist ja da dauernd, er muss irgendwas erschießen, ob es ein Nashorn ist mhm. oder eine Gazelle oder was, er will ja am Anfang alles erschießen, ne? Man mhm. muss halt bedenken, das wurde halt irgendwann in den 30er, und 40er gemacht. Und äh, dementsprechend machen die sich hier so ein bisschen äh, über diese Figur dann auch lustig. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht ein Special Interest Ding, ähm, was nicht jedem unbedingt liegen wird. Aber wer sich so ein bisschen dafür erwerben kann, der wird wirklich lieben. Mhm. Ja, ich glaube, ich hatte mal in die gratis Comic-Tag-Ausgabe damals rangeguckt und irgendwie war es jetzt auch nicht so wirklich meins, aber... Das ja, halt für, für ne? Intellektuelle und da Da geht es nicht in meine Richtung, klar. Ja, vielleicht habe ich aber dann was, was dir gefallen könnte <lacht> Und zwar... Ja, ich werde heute wieder merken, ich bin sehr simpel gestrickt, aber <lacht> egal. Das muss ja nichts Schlechtes sein, <lacht> ne? also... Ja. Ähm, ich hatte sehr schöne Erlebnisse mit äh, Menschen, die... Ja, ja, ja, ja, nee, die <lacht> möchte ich eigentlich nicht. Das wäre ein Sonderpodcast. Äh also, ähm, ich habe noch gelesen, die Ex-Babies. Bitte was? Die Ex-Babies, Stars Reborn. Aha. Von den Herren Shigil, also ich weiß nicht, wie ich es ausspreche, aber Shigil und Chabot. Oder Chabot. Ähm, und zwar sind die Ex-Babies ja, Kreaturen. Der von Macht. von von also sind kleine Versionen der X-Men der klassischen X-Men sozusagen äh, Chibis wie? ja im Prinzip äh, ähnlich wie Chibis aber nicht nicht ganz so stilisiert ähm, die äh, auf Mojo wird äh, geschaffen worden von Mojo. Mojo wird ist so eine Art ja, wie soll ich das sagen? Ein Planet, eine Welt, ähm, wo das Fernsehen eine sehr, sehr große Macht hat und wo alles dafür getan wird. Äh, interessante, spannende sehen mhm. zu bringen. Also ich sag mal, X-Men Leser werden Mojo World natürlich und Mojo natürlich kennen und aus dieser einer dieser Geschichten stammen die X-Babys. Mhm. Und in diesem Band gibt's äh, wie soll ich das sagen, gibt es auf Mojo World ähm, eine Machtübernahme von jemand anderen? der die Macht da übernimmt. Das ist nicht mhm. mehr Mojo. Und der bringt eine neue Version der x babys raus. Und das Problem ist, die sind viel, viel kleiner und viel, viel niedlicher als die anderen. Mhm. Und äh, also man kann kaum noch äh, Charakterzüge von denen erkennen. Ich sag mal, der kleine Wolverine in der ersten Version ist, ist immer noch äh, sehr finster, sehr brutal, wenn auch auf eine niedliche Art. Der andere, der der möchte ich lieber unterhalten über solche Sachen wie, wie man viele Vitamine isst und sowas. Mhm. Also die sind dann auch noch niedlicher gezeichnet und... Ähm, Na, niedlich gezeichnet, musste mich natürlich jetzt mal. Genau. Ähm, es ist so ein bisschen in der Art, das wie... So es wie wie kein US-Format, sondern so ein Deutsches. Ja, also so ein bisschen in Richtung Deutsches-Format, aber etwas maler sind vier Hälften mhm. enthalten. Und, aber echt ein gezeichnet, ne? Ja, das dachte ich mir, dass ich das... Das sind jetzt die ganz niedlichen, die du da hattest. Mhm. Und... Ähm, ja, das, davon sind die Ex-Babys natürlich nicht begeistert und wollen schauen, was es mit diesen anderen auf sich hat. Mhm. Dabei treffen sie natürlich noch mhm. auf äh gibt so eine Art Crossover mhm. und zwar gab es in den Mitte der 80er äh, von Marvel eine Serie, die Star Comics. Mhm. In diesen Star Comics, da waren auch verschiedene kindliche Figuren, also so ein, so ein kleiner Zauberer zum mhm. Beispiel, oder so ein kleiner Weltraumheld enthalten. Äh, und mit denen, ich habe es natürlich nicht gelesen, also mhm. da dürften wahrscheinlich auch die wenigsten gelesen haben. Und ähm, ja, äh, die treffen aufeinander und natürlich gibt es dann auch die ersten kämpfe mhm. Ähm, ich denke, gerade weil ich diese äh, Star-Comics nicht kenne, hat es mich überhaupt nicht gepackt. Mhm. Auch diese, diese, diese niedlichen Zeichnungen, egal welche, haben mich nicht wirklich gepackt, mhm. weil die Geschichte dazu nicht so spannend ist, dass sie mich zumindest mitnehmen kann. Mhm. Also das ist sehr, sehr speziell. Ich glaube, wenn man das als Kind gelesen hat, diese Star-Comics kennt und den näheren Hintergrund hat, dann kann man da Spaß haben. Oder wenn man einfach nur sagt, ich möchte. Äh, mir könnte auch ein Band gefallen, wo nur Cover von äh, Scotty Young drin sind. Mhm. Ähm, dann äh, kann man das natürlich auch mitnehmen, aber an und für sich... Ähm, ja, da ja, hinten scheint es etwas empfehlen. anstrengend zu werden. Ja, ja also... Es, also äh, es ist halt sehr auf Niedlichkeit alles ausgerichtet und mhm. ähm, ja, die Handlung ist halt so ein bisschen Nebensache. Also es ist definitiv kein Lesetipp und ich kann auch verstehen, dass es nicht äh, in Deutschland rausgekommen mhm. ist, obwohl solche Sachen wie zum Beispiel... Ähm, The Wizard of Oz von Marvel mhm. ja doch äh, ganz gut und erfolgreich auf den Markt gekommen ist. Ne? Mhm. Und, äh, ja, also Die ich jetzt endlich mal lesen muss. Jetzt habe ich ja alle komplett, ja, aber... Äh, das, das ist auch eine ganz andere Geschichte. Die wurden auch schön adaptiert und äh, ja. da passt das einfach. Aber das hier ist mir einfach, äh, auch wenn ich gerade diese Zusammenstellung der X-Men, wie sie Clermont, äh im Prinzip äh, 1974, was glaube ich, ausgebracht habe, sehr mag. Mhm. Aber... Ähm, also, das hier war nun wirklich nicht meins. Mhm. Klar. Okay, aber da wir jetzt einmal bei den niedlichen Comics sind und vorher bei Tier einem Tier in einem Comic waren, das ist dann natürlich die perfekte Brücke zu einem Band, den ich gelesen habe, natürlich, den ich auch schon lange äh, angekündigt habe vorher, dass ich ihn lesen werde, ist Rocket Raccoon. Und der wurde von Scotty Young größtenteils gezeichnet, den du hier gerade äh, schon erwähnt hast. Außer in der Nullnummer, die hier drin auch abgedruckt ist, da ist es ein anderer Zeichner, ist ein etwas anderer Zeichenstil. Kannst du mal kurz mhm. dir dann auch mal anschauen. Ich muss nur mal kurz gucken. Ich glaube, da habe äh, ich das erste, den ersten Mal bei Comics of gelesen. Ja. Äh, das ist, glaube ich, eine Nullnummer sogar oder irgendwie sowas. Oder, ach nee, das war das, äh, das, das war ein äh, Free Comic Book D-Heft, genau. So war das. Und in dem äh, wird halt, äh, also gut, in der ersten Geschichte wird halt äh, Rocket Kuhn nochmal so ein bisschen näher gebracht, was ist so sein Antrieb. Äh, es wird da so ein bisschen dargestellt, dass er halt natürlich, äh, wenn er nicht gerade mit den Guardians of the Galaxy unterwegs ist, äh, sehr gerne irgendwelche Prinzessinnen rettet. Und äh, also so das äh, typische dämsel in Distress-Verfahren, was man schon so von Spielen wie Super Mario zum Beispiel kennt oder auch natürlich von von jede Menge Comics auch. Aber ähm, natürlich wird das hier Ganze, das Ganze ein bisschen aufs Korn genommen. Und es zieht sich auch so ein bisschen durch den Band. Also das heißt, äh, es geht dann auch in der Hauptgeschichte damit los, dass er im Grunde äh, wohl wieder mit einer Geretteten äh, datet. Und ähm, ja, in der Geschichte entwickelt sich dann ein, ein, ein, ein, ein, äh, eine weitere Handlung und zwar in die Richtung, dass äh, Rocket Raccoon auf einmal unter Mordverdacht steht. Und ähm, er sich aber bewusst ist, dass er diesen Mord, für den er jetzt da äh, an, angeschuldigt wird, gar nicht begangen hat. Und es kommt wohl so ein bisschen ähm, zum Vorschein, dass da dass es da noch einen anderen Rocket Raccoon geben soll. Mhm. Und das ist ja eigentlich unmöglich, da Rocket Kuhn ja eigentlich der letzte seiner Art ist, oder der einzige seiner Art ist. Ne? Tja, und da geht jetzt halt das große Rätselraten los, wer ist dieser andere Rocket Raccoon? Ist es wirklich noch äh, einer, der irgendwelche Verwand Verwandtheitsverhältnisse zu ihm hat? Ne? Oder ist es, äh, wer ist es? Ja. Und das versucht er halt rauszufinden und schlägt sich da so ein bisschen durch und äh, versucht zu ergründen, wer diese andere rockers Raccoon ist. Ja, alles in allem ist es eine sehr lustige, lustig geschriebene Geschichte halt. Also kurzweilig und unterhaltsam vor allem. Und ja, nichts Tiefgründiges logischerweise. Aber äh, wunderschön gezeichnet, wunderschön dynamisch umgesetzt von Scotty Young. Und von daher macht einfach nur Spaß. Gute Laune-Comic. Was mir ganz gut gefällt, ist, dass er auch hier sich äh, stilmäßig wieder ein bisschen anders besonnen hat und nicht nur so einen mega niedlichen Stil, wie es äh, beim Wizard, sondern das ist schon mhm. etwas kantiger, ja, etwas finster, ich ja, ja. etwas mhm. ne, ähm, umgesetzt hat, dass, dass er sich nicht nur auf diesen einen Stil da festlegt. Ich meine, man sieht immer noch genau, wo es herkommt, ja. aber man merkt auch, dass das jetzt nicht einfach äh, Rocket Raccoon ist, der mhm. durch os wandelt. Ja, nee, klar. Und er, hat hier das, er hat hier das Weltall äh, zur Verfügung und da hat er natürlich alle ähm, Menge äh, jede Menge spielerische Freiheit, sage ich jetzt mal. Mhm. Und er spielt auch mit allen möglichen Sachen, die ihm so einfallen. Äh, zum Beispiel eben eine Ge ein Gefängnisausbruch von Rocket Raccoon, den hat er sehr schön über äh, so ein paar Seiten angelegt. Und es ist einfach toll, das macht einfach Spaß, das äh, nachzuvollziehen, diesen, diesen Ausbruch. Ja. ja, also, wie gesagt, äh, wer den Film äh, Guardians of the Galaxy mochte. Ich glaube, hier braucht man nicht wahnsinnig viel Vorwissen bei dem Band. Ähm, sei eigentlich jedem empfohlen, wie gesagt, der den Film gut fand und äh, ist eine kurzweilige und lustige Unterhaltung. Ganz am Rande tauchen natürlich auch mal irgendwo die Guardians auf, aber die spielen hier wirklich nur eine ganz äußere äh, Gastrolle. Ja. Gut. Bleiben wir noch kurz. Ach nee, wir bleiben nicht bei Marvel. Vergiss es. Wir bleiben nicht bei Marvel, aber wie vor bei Panini. Und zwar auf was, wo ich mich schon sehr, sehr lange drauf gefreut habe und wo ich hart mit mir gekämpft habe, nicht die US-Version zu holen. Und zwar mhm. ist das äh, Sandman Ouvertüre. Nämlich äh, zum 25-jährigen Sandman-Jubiläum ähm, gibt es neue Geschichten und zwar von Neil Gaiman selber. Mhm. Wir hatten ja ähm, die alte Sandman-Reihe ist ja glaube ich komplett bei Panini erschienen und äh, ist ja wirklich, ja, eine Legende unter den Graphic Novels, eigentlich mhm. die Geschichte um, um Sandman und die Sieben Ewigen. Und ähm, auch, wenn auch nicht mega leicht verständlich, also ich liebe die Serie wirklich, weil sie dich in ja in ganz abgefahrene Welten bringt, in ganz abgefahrenes Universum, ähm, wo, also was mit nichts vergleichbar ist. Mhm. Ähm, er hat sich quasi seine Art eigenen Göttertempel äh, erschaffen, ohne dass es wirklich Götter sind mhm. in dem Sinne. Ja. Und ähm, ja, jetzt kommt und danach kamen halt viele so Spin-off-Serien, die teilweise ganz gut gemacht waren, teilweise nicht so gut handwerklich gemacht haben je nachdem, wir es halt äh, geschrieben und umgesetzt hat. Und jetzt ist Neil Gaiman wieder selber dran und hat sich seinen alten Zeichnerkollegen James H. Williams den Dritten, wieder zur Seite gestellt der hat wirklich unglaublich krasse Zeichnungen <lacht> machen muss also das ähm, ich weiß gar nicht wo ich vor ja, Verehrung vor dieser Art von Comic wirklich anfangen soll also da bin ich sorry das also bin ich wirklich äh, komplett Fanboy mhm. ähm, das ist wirklich wunderschön gezeichnet es ist handlungsmäßig ähm, will ich nicht allzu viel verraten das ist im prinzip eine, die origin so ein bisschen, die, also die die vor der ganzen äh, anderen reihe spielt Und wo man sehr sehr sehr viele alte figuren wieder trifft die man ja wenn man jetzt den zeitstrahl folgen würde nicht mehr treffen würde wie zum beispiel äh, ähm, den korinther also das ist ja wirklich einer der fiesen, horrormäßigen Figuren oder Merv Pumpkinhead und ja das äh, auch seinen sein Butler und die verschiedenen anderen von den Ewigen, die sich auch noch so ein bisschen im Laufe der Zeit verändern, all die sieht man hier drin sehr schön äh, dargestellt wieder. Mhm. Und ähm, ja, die, die Mission ist... Also die, warum die Geschichte ist ganz klar. Jemand hat einen Morpheus, also Morpheus ist Sandman, Lord Gestalter ist ein weiterer von seinen Namen. Ähm, Traum ist ein Name von Sandman. Mhm. Und äh, der vertritt ja die Traumwelt an sich. Und einer dieser Versionen von ihm wurde getötet. Mhm. Also wir stellen uns so, es ist natürlich wieder ein bisschen DC-mäßige Thematik, dass es sehr, sehr viele... Oder unendlich viele Universen gibt, wo es unterschiedliche Versionen des von von äh, von Dream gibt. Mhm. Ähm, und einer wurde getötet und so treffen diese ganzen Versionen von von Dream aufeinander mhm. und reden, was zu tun ist. Wobei diese verschiedenen Versionen ist nicht so, dass es der Dream von Erde 2 und der Dream von Erde 3, sondern das sind alles verschiedene Facetten seiner Persönlichkeit. Und mhm. das lernt er dann in dem Gespräch kennen, dass das eigentlich nicht großartig Unterschiede sind. Ja. Und äh, beschließt aufzuklären, warum jetzt plötzlich ein, ein Dream getötet werden kann. Es gibt eine wunderbare Klappzeichnung, äh, vier Seiten umfassend, mitten in dem Band, okay. wo die verschiedenen Dreams oder seine verschiedenen Facetten seiner selbst äh, aufeinandertreffen. Okay. Ähm, teilweise wirklich so, wie man es von verschiedenen Superhelden sehen, in unterschiedlichen Kostümen mhm. einfach nur, aber auch ganz unterschiedliche Wesen dann dann einfach auch kennt. Mhm. Und was natürlich komisch ist, also ähm, als sie aufeinandertreffen, ist dann plötzlich, also da ist ein Insekt dabei, ein, ein Roboter, einer der so ein bisschen ähm, aussieht wie Groot. Okay. <lacht> ja, also es ist wirklich... Äh, ein dream ist, ist dabei, also es hört sich ein bisschen mehr cheesy an, als es eigentlich wirklich ist. Und äh, er erkennt dann aber, das sind nur Facetten von von meiner eigenen Persönlichkeit und zieht die quasi alle in sich rein. Das Einzige, was übrig bleibt, ist eine riesige Katze mhm. und mit der zusammen beschließt er dann, äh, ja die die Sphären zu durchqueren und zu zu ermitteln, wer hat jetzt eigentlich ähm, diese eine Version von Dream umgebracht. Und, ja, der trifft er natürlich auf allerlei Wesen, die man schon aus den anderen Zentrum-Geschichten kennt. Mhm. Und es ist einfach nur ein Fest, wieder in diesen Universum zu wandeln, was, was Vertigo einst, ja, einzigartig gemacht hat, vor mhm. 20 Jahren. Ähm, vor allem auch wieder, wenn der passende Zeichner mit, äh, mit Williams den Dritten ähm, da an Bord ist, da sind wirklich ja man kann nahezu wirklich jede Seite aufschlagen und das hat alles Posterqualität was der Mann da abliefert auch in in unterschiedlichen Stilen bei bei der Koloration ähm, die Dave Stewart aufgelegt hat es ist wunderschön mhm. muss man sagen auch hier ist es so dass ich nicht sagen kann dass ich hundertprozentig verstehe was da drin vorgeht mhm. ja also weil das wirklich auch sehr sehr viel mit Poesie mit mit Traumwelten und Ähnlichem zu tun hat aber es macht trotzdem eine unglaubliche Freude, das Ganze zu lesen. Was an Kritik jetzt ich dazu gelesen habe, war, dass halt nur drei Ausgaben enthalten sind, wobei das natürlich Oversize, also extra lange Heftausgaben drin waren. Aber es wird auch dazu irgendwann ein Sammelband geben, mhm. wobei Panini schon gesagt hat, also es wird entweder diese, diese zwei Einzelbände geben als, als Softcover. Da ist dann auch jede Menge Bonusmaterial drin. Wir mhm. ja, haben wir zum Beispiel was zum Thema Redaktionsarbeit, wie das Ganze sich gestaltet, ist da drin. Ähm, ja, Von der Seite bis zum Druck, wie das Ganze abläuft, äh, die Cover sind drin. Und diese, diese Bonusseiten, die wird es dann in dem, in dem Sammelband nicht geben. Aber sie wollten den deutschen Lesern halt das auch nicht zu lange vorenthalten. Ähm, und ich sag mal, vom Umfang her passt das auch für die 16,99, die der Band kostet. Wie gesagt, ich hatte mit der US-Ausgabe überlegt, zu Aber es gibt zwei Autoren, die ich doch sehr ungern auf Englisch direkt lese. Das ist einmal Al Moore und natürlich Neil Gaiman, weil da sehr, sehr viel ähm, Anspielungen drin sind, Wortschöpfungen, die man nicht unbedingt kennt. Und also da bin ich doch sehr froh, dass es äh, eine deutsche äh, Übersetzung, äh, in dem Fall von Gerlinde Althoff, die ja auch äh, sehr bekannt ist auf dem Bege Gebiet, dass da das jemand so umgesetzt hat. Also es ist wirklich wunderbar. Okay. Jetzt genug geschwärmt. <lacht> so wir haben jetzt mal auf äh, Direktmikro umgestellt. Ich hoffe, dass es das besser geht. Noch mal kurz zu äh, Sentiment. Kann man den denn jetzt auch so äh, alleine lesen? Kann ich kann es auch hinhalten. Ja, bitte halt mir mal hin. <lacht> ja, ähm, kann man definitiv allein lesen, aber ich sage, trotzdem, würde ich noch die alte Lesereihenfolge äh, beibehalten. Also, das Spiel zwar jetzt davor. Aber es lebt halt auch so ein bisschen davon, dass du die Figuren kennst. Du musst sie nicht kennen, um sie zu verstehen. Mhm. Aber ich finde, die normale Lesereihenfolge ähm, macht Sinn. Okay, also das heißt, ähm, man kann es als Einstiegspunkt nehmen, aber man sollte es vielleicht, äh, also die, die Figuren ergeben sich dann erst später. Als Einstiegspunkt würde ich nach wie vor immer noch Preludien und äh, Notoni vorschlagen, mhm. weil da sind so kleine ähm, Episoden drin, ähm, wo du überhaupt nichts im Prinzip wissen musst und die Welt so ein bisschen kennenlernst und mhm. da kann man kann sich jeder ein Bild davon machen, ob er in dieser Welt irgendwie sich heimisch fühlen möchte oder nicht. Da ist zum Beispiel noch eine kleine Verwurzelung äh, mit DC Comics noch vonstatten gegangen. Damals äh, wie gesagt, waren die Übergänge auch äh, fließend, wie auch bei Swarm Thing. Ähm, da kamen ja am Anfang noch deutlich mehr äh, DC-Figuren vor, als dann, wo es richtig zu Vertigo wurde. Mhm. Und ähm, auch bei Sandman war das auch so, ja. Gut. Ähm. Wir haben, zum, wir haben zum Beispiel einen Auftritt, ich glaube, das ist sogar in der allerersten Geschichte, dass äh, eine kleine Sonne, die da auftritt, von einem kleinen Planeten namens Krypton, ah, okay. die da mitspielt. Ja. Boah, da kenne ich den Krypton nur. So, ähm, ja, hast, hast du noch was? Weil ich, ich hab natürlich auch noch was, aber äh, bedeuten weniger als du, oder wollen wir erstmal... Wie du es gerne hättest. <lacht> mach erstmal. Dann mache ich erstmal. Äh, Kommen wir mal, mal zum... Nächsten ähm, ja zu dem nächsten Charakter aus Guardians of the Galaxy. Das war dann der star -Lord. Der hat auch eine äh, eigene Spin-Off bekommen. Und äh, dachte ich mir, gut, nachdem mir Rocket Raccoon so gut gefallen hat, hole ich mir auch mal Star-Lord. Und äh, ja, was bei Rocket Raccoon ganz gut geklappt hat, hat jetzt hier nicht so gut funktioniert. Nämlich, dass man den äh, lesen kann, ohne dass man groß Vorkenntnisse hat. Also ähm, zwischen dem Starlord aus dem Kinofilm und dem Starlord aus dem Comic ist dann doch nochmal ein bisschen was passiert. Und ähm, das sollte man zumindest andeutungsweise ein bisschen in Erfahrung springen. Gut, äh, man hat hier auch eine kleine Einladung reingepackt, was denn so ungefähr passiert ist. Äh, nichtsdestotrotz hatte ich immer irgendwie das Gefühl, und das muss ich jetzt dazu sagen, also Guardians of the Galaxy praktisch diesen. Diesen Neustart, der da bei äh, Marvel stattgefunden hat, das habe ich alles nicht gelesen. Also ich kenne die gar nicht auf der Galaxy eigentlich wirklich nur aus dem Kinofilm. Und ähm, ja, äh, damit ist praktisch dieser Star-Lord äh, auch lesbar. Aber ähm, irgendwie hat man immer das Gefühl, dass ein bisschen was an Informationen flöten gegangen ist. Ja. Und ähm, na gut, jedenfalls ist das... In diesem Band so eine Art, ich würde mal sagen, Episodengeschichte. Also irgendwie findet sich star -Lord immer irgendwie wieder in einem Gefängnis wieder. Und ja, das hat verschiedene Hintergründe. Und bis es dann zu einem, ja etwas außer, außer der Reihe stattfindenden Aufeinandertreffen kommt mit ihm und Thanos. Und ja, das ist so das, um was es in dem Band geht. Wie gesagt, so richtig abgeholt hat der mich jetzt nicht. Äh, hat mich eher verwirrt zurückgelassen in dem Sinne. Äh, wobei ich mir dann tatsächlich überlegt habe oder noch überlegen werde, ob ich mir dann noch die äh, Guardians of the Galaxy-Bände äh, anschaffen sollte. Das sind jetzt, glaube ich, drei oder vier, die noch vorher erschienen sind. Und mir einfach die Geschichte dann nochmal näher zu Gemüte führe, Weil prinzipiell interessant ist es und es ist ein überschaubares Universum in sich jetzt, sage ich mal. Und äh, ja, das ist halt so das, ja, was ich, was ich aus dem Band gelernt habe. Also, es bringt eigentlich ähm, einen noch näher dazu, würde ich sagen, dann doch mal die älteren Ausgaben oder die, die vorherangegangenen Ausgaben der Guardians of the Galaxy zu lesen. Ja, weiß nicht, hast du den Band gelesen? Nein, weil ich habe ja nach wie vor auch die Filme nicht gesehen. Ach so. Ich warte ja immer noch für auf die günstige DVD, aber bei Disney kann man ja wahrscheinlich warten, bis man schwarz wird, Nö. bis solche Sachen. Du musst, du mal, ja, mit dem du musst du mal bei äh, so, so Großhandlungen wie Real oder so, so, sowas gucken, die haben die ganz gern mal im äh, Angebot, so Disney-DVDs <lacht> und sowas. Ja, also was ich natürlich sehr spannend finde in dem Zusammenhang ist, äh, dass es dass du, dass es bei dir so ist, dass du durch die Verfilmung auch ja immer mehr in Richtung Marvel kommst. Mm, ist jetzt nicht zwangsläufig. Du, mir hat halt Guardians of the Galaxy sehr gut gefallen, der Film. Und äh, natürlich ist es dann so, dass wenn dann Comics erscheinen, äh, jetzt bei Rocket Raccoon, der mir ja auch im Film sehr sympathisch war, äh, dann, und, und dann hat es noch Scotty Young gezeichnet, dann ist das natürlich äh, ein Ding, wo ich sage, da, da überlege ich nicht lang, da greife ich ganz gerne mal zu. Und Starlord als als als Figur finde ich eigentlich, fand ich im Film ganz interessant und, und auch so und dachte ich, ja gut, dann gucke guck ich mir dieses Spin-Off halt auch noch an. ja. Aber wie gesagt, das hat mich jetzt dann halt so ein bisschen äh, ratlos zurückgelassen, mal gucken, ähm, ob sich dann mir mehr erschließt, wenn ich dann vielleicht mehr davon lesen könnte. Mhm. Würdest du denn auch äh, klassische äh, Guardians of the Galaxy lesen oder sind es die aktuellen Comics, die du noch da näher in Betracht ziehen würdest? Also im Moment würde ich mich dann wirklich mal auf die neueren Comics äh, spezialisieren, in der Hoffnung, dass die in sich äh, eine runde Geschichte bilden. Ja? Was ja, glaube ich, hier nach dem äh, Marvel Now neustadt wo ja die Guardians auch mit reingespielt haben, dann äh, anscheinend auch der Fall sein soll. Also Schauen wir mal. Ja, sonst noch Fragen? <lacht> äh, ja, wie gesagt, also die Vorgeschichte ist halt hier dann ein bisschen so, ja, also er ist da irgendwie mit äh, Kitty Breit von den X-Men irgendwie angebandelt und äh, so halber, mehr oder weniger. Und äh, mit der hat er halt ständig auch Kontakt, also per Voice Link oder sonst was. Ja. Und äh, was halt recht merkwürdig ist, weil da fehlt mir halt jetzt einfach dann in dem Zusammenhang die Vorgeschichte. Das ist halt der Unterschied zwischen dem Band Starlord zu Rocket Raccoon. Bei Rocket Raccoon braucht man relativ keine Vorgeschichte, um den Band zu verstehen. Der ist in sich so rund, das passt alles, was in dem in dem Fall jetzt hier nicht so ist. Ja das ist blöd, so mit dem Internet. Aber gut, das müssen wir halt mal ausprobieren. Ja, äh, wie gesagt, auch so diese Prügelei mit, mit Thanos, die dann stattfindet, irgendwie, ähm, ja, Thanos ist irgendwie der große, mächtige, super Schurke, der jetzt schon, zumindest, also bei, bei mir ist es halt so, ich lese zwar ganz gern mal einen Marvel-Comic, wenn es so endlich abgeschlossen ist, aber äh, so richtig äh, so richtig verfolgen, tue ich halt eher das Marvel-Film-Universum. Und da wird halt Thanos im Moment so als der Super-Shore-Geschlecht hin aufgebaut, der dann irgendwann mal das große, den, den großen Schachzug macht und äh, ja, da gibt's dann das Riesenfinale und so weiter und so fort. Und hier äh, gibt's jetzt halt eine, ich sag jetzt mal, eine Brügelei auf dem Mond zwischen Starlord und Thanos, das eher so mhm. so irgendwie beiläufig erwähnt wird. Mhm. Weiß ich nicht. Hat mich irgendwie so. <lacht> hat, hat merkwürdig angemutet, sagen wir mal, mal so. Mhm. Ja. Du auch mehr, äh, <lacht> möchtest du auch mehr davon lesen? Von diesen Gardens of the Galaxy Comics? Oder hast du schon welche gelesen? Ja, ich hatte, wie gesagt, bei Comixology schon mal das ein oder andere reingeschaut, aber ich denke, wenn ich den Film gesehen habe, dann werde ich da auch mehr Bezug dazu haben. Mhm. So hat es mich vom Comic her allein hat mich erstmal nicht so angefixt, muss ich sagen. Und wenn, dann würde ich da wahrscheinlich äh, vielleicht auch eher mal einen klassischen ran ausprobieren. Mhm. Weil bei Sachen zu filmen ist es, oder im Zusammenhang mit Filmen muss immer ja sagen, dass ist ja jetzt kein, kein, kein Prequel oder sowas, was sie auch gerne machen. Ähm, da ist viel äh, einfach um schnelles Geld zu machen gern mhm. mal dabei und da würde ich dann, also ich sag jetzt mal die, bei dem Fantastic Four Film, der nicht besonders gut beim Publikum ankam, mhm. da würde ich auch nicht unbedingt, falls sich jemand dafür interessiert, den Leuten sagen, hier lest die aktuellen Comics, die zu dem Zeitpunkt des Filmes rausgekommen sind, sondern lest zum Beispiel einen klassischen Run von was weiß ich Claremont, Burn, diese Zeiten von Aha. dem Fantastic Four, ja, aber nicht unbedingt die Sachen, die direkt im Zusammenhang mit dem Film rauskamen. Aha. Ne? Natürlich, das merkt man jetzt ja hier auch, also, erscheint neben Guardians of the Galaxy dann plötzlich ein Spin-Off zu Rocket Raccoon und ein Spin-Off zu Star-Lord, äh, natürlich, das merkt man schon, dass da äh, erheblich dann auch das Franchise bedient werden will, ähm, Gut, im Fall von Rocket Recon ist es meiner Meinung nach irgendwie besser gelungen als im Fall von Star -Lord. aber okay. Wahrscheinlich auch persönliche Geschmackssache. Ja, wir warten. Um die Fenster abzuholen, sage ich jetzt mal, ja. Um, um, um die, die Leute, die über die Filme zum Comic gekommen sind, da abzuholen, ist das da meiner Meinung nach ein bisschen besser gelungen. Ja, wir warten jetzt noch auf die Groot-Miniserie. Gerade vom Text ist ja, die gut, wahrscheinlich ja. sehr ansprechend, ja. Deswegen spielt der ja schon äh, im Grunde eine Gastrolle oder eine Ball, also mehr oder weniger die Sidekick-Rolle bei Rocket Raccoon. Also die beiden sind ja auch im Film mehr oder weniger als Duo aufgetaucht und so ist es dann halt hier auch. Oh, gut. Was hast du denn so als nächstes dann? Ja, ich habe äh, mal eine. Von manchen gern genannt, von manchen schlecht genannt, äh, eine Graphic Novel. <lacht> durchgelesen. Und ähm, zwar ist das äh, Jerusalem von Boas Yakin und Nick äh, Bertosi ähm, mit dem Untertitel Ein Familienporträt äh, ins Deutsche, in die deutsche Ausgabe ist, äh, von Panini-Comics. Zwar ist es eine Familiengeschichte, die ja eine israelische Geschichte. Muss man da schon sagen, die äh, anhand der Familiengeschichte gleichzeitig auch äh, einen Fokus richtet auf die Entstehungsgeschichte des Staates Israel, den es ja ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg nicht gab. Ja, man, es war, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, habe unter britischer Verwaltung der Zeit und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, den diversen schrecklichen Ereignissen hat man sich dann entschlossen, es wäre gut, da einen eigenen Staat zu schaffen, was sie dann natürlich auch gemacht haben. Dass das natürlich nicht ganz unproblematisch war, ist natürlich auch klar, weil ähm, in dem Gebiet des äh, heutigen Israel haben halt nicht nur Israelis beziehungsweise jüdische Menschen äh, gewohnt, sondern natürlich auch Araber, Christen, alles äh, querbeet, die dann halt äh, von den Briten verwa äh, verwaltet wurden, mhm. mhm. äh, in so eine Art Kolonie. Und äh, tja, von einem Tag zum anderen hat man dann beschlossen, wir schaffen mal einen Staat und das natürlich Probleme, Kämpfe und Auseinandersetzungen mit sich bringt, ist natürlich vorprogrammiert. Ja. Ähm, die Geschichte, also die die ursprüngliche Familiengeschichte, sind zwei Brüder, die sich zerstritten haben und es geht um Erbe und die verschiedenen Kinder, die die haben, äh, setzen teilweise diesen diesen diesen Streit, diesen Familieninternen Zwist fort. Mhm. Äh, aber manche spielen auch einfach nur sehr gern miteinander und erleben ja, wie sich die Welt um sie herum plötzlich von einem Tag auf den anderen verändert. Ja, also am Anfang ist das alles wie gesagt noch unter britischer Besatzung. Mhm. Die Briten stellen damit natürlich auch die Polizei, die versucht, die verschiedenen äh, Bevölkerungsgruppen, die sie nicht sonderlich mögen, auseinanderzuhalten. Und äh, ja, die Kinder haben da ihre Erlebnisse damit, dass sie das dann, äh, dass sie dagegen rebellieren. Später kommt es dann noch zu Kämpfen, Auseinandersetzungen und äh, ja, teilweise tragisch, teilweise komisch. Und ähm, ja, es ist ein, ein riesiger Band, also ich muss gerade mal gucken, auf wie viele Comicseiten das Ganze denn wirklich wirklich kommt. Ähm, also es sind 300... 82 Comic-Seiten, was, was wirklich ein riesiges Paket ist. Und man liest recht lange an diesem Band, Aha. der natürlich dann auch 30 Euro kostet. Aber wie gesagt, man, man hat auch lang, lange Lesefreude und lernt nebenbei auch einiges aus dieser Geschichte halt äh, kennen, was da äh, ja, teilweise heute noch äh, auf jeden Fall noch heute äh, Nachwirkungen hat und weswegen dich die Leute immer noch äh, mit Raketen und äh, Granaten bombardieren in diesem Land. Strich, ja, ähm. auch viele Sachen. Also in Deutschland ist natürlich, man hat in der Schule schon, äh, ungefähr 30 Mal, äh, Geschichten oder die Geschichte vom, vom Zweiten Weltkrieg und vom, vom Aufstieg, äh, um Fall der Nazis gehört, äh, ja. Die Details zu Israel und wie das dann da weitergeht, das ist in den seltensten Fällen äh, ein Thema in der Schule gewesen und das wird hier sehr, sehr gut beschrieben, weil auch da gab es zum Beispiel unterschiedliche Ströme, also die sehr, sehr konservativen Leute, die dann gleich ähm, äh, da, natürlich der Juhu geschrien haben, als äh, sie einen eigenen Staat bekommen haben, Oder aber es gab zum Beispiel auch in dem Land Kommunisten, die sich organisiert haben, also es hätten unterschiedlich politische Strömungen äh, ähm, da äh, in dem Land plötzlich an die Macht kommen können, die auch so ein bisschen symbolisiert werden durch verschiedene Brüder in einer Familie. Weil der eine ist ein ehemaliger Kämpfer, der andere ist, äh, wie gesagt, bei, mit, mit kommunistischen Gedanken äh, stark verwurzelt und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr äh, bewegende Familiengeschichte die man ja auch gut und gern in, in der Fernsehserie oder irgendwas packen könnte. Und äh, man würde sehr, sehr viele Folgen davon haben, weil das wirklich so verwurzelt ist. Und das ist auch gleichzeitig so ein bisschen der Kritik an der Geschichte. Einerseits ist es natürlich faszinierend, äh, die verschiedenen Zweige und Strömungen zu sehen. Andererseits wird es für mich an gewissen Punkt ein bisschen unübersichtlich. Zumal äh, es gibt drei Brüder, die sich relativ ähnlich sehen. <lacht> und da hatte ich bisweilen dann doch, musste ich teilweise nochmal zurückblättern, und musste gucken, wer ist denn das, wer ist denn das. Ja. Weil diese, diese ganzen Zusammenhänge, die, die, die Ursprünge des Streits und sowas, das wird ganz am Anfang des Bandes in, in wenigen Panels mal so berichtet. Ist auch so ein kleiner Stammbaum da drin. Ja. Ähm, aber weiter hinten ist es bisweilen doch etwas schwierig, die verschiedenen äh, Leute auseinanderzuhalten. Und, und wer ist jetzt gerade was und warum macht er, was ist jetzt diese Motivation? Also das ist ja, das ist schon äh, nicht ganz einfach, Kein, keine leichte Lektüre. Aber für denjenigen, der geschichtsinteressiert ist und gerade an dieser Epoche ist das äh, ein Superband. Ja. Also das ähm, wird sicherlich nicht den breiten Geschmack treffen. <lacht> da wirst du wahrscheinlich mit Starlord und Rocket Raccoon ähm, größere Verkäufe oder mehr Leute erreichen können. Ja. Die, aber das ist, also ich finde es klasse, dass sowas dann doch äh, auf Deutsch erscheint, weil es das vor einigen Jahren wahrscheinlich in dem Zusammenhang nicht gegeben hätte. Ja, also da hättest du die bestverkauftesten Graphic Novels aus dem Ausland genommen, hättest die rausgebracht, aber das ist ja jetzt auch eher so wieder ein sehr, sehr spezielles Thema, wo du dich für interessieren musst. Und äh, finde ich ganz gut, dass jetzt auch äh, diese nicht ganz so Mainstreaming-Themen äh, da verarbeitet werden. Aha. Aber zum Thema Politik äh, sehe ich, hast du ja auch einiges noch mitgebracht. <lacht> ja genau, da habe ich also ein Band mitgebracht, äh, auf den hast du mich mehr oder weniger auch mit aufmerksam gemacht. Also ähm, der Band ist komplett oder fast komplett, sage ich jetzt mal, äh, auch online erschienen. Und zwar geht es um Weiße Wölfe, erschienen im äh, Korrektiv. Das Korrektiv ist wiederum eine Vereinigung von ähm, Reportern, investigativen Reportern, meine ich, ne? Und, ähm, und jetzt hat man halt äh, eine dieser äh, Reportagen als Comicband rausgebracht. Und zwar äh, eine Reportage über den äh, NSU. Kann man das so kurz runterbrechen? NSU nicht nur, sondern halt ja. Rechtsradikalismus generell in Deutschland. Ja, also schon, schon über die große Szene im Allgemeinen, aber auch äh, zum Teil halt äh, ja, die Hintergründe zum, zu den NSU-Morden, die stattgefunden haben. Also zumindest werden diese hier auch mit drin tangiert und äh, ja. Ähm, du, hast ja den, du hast ja die Geschichte auch gelesen, glaube ich, ne? oder? Mhm. Lass uns da mal gemeinsam ein bisschen, weil es sehr interessant ist, aber auch ein recht schwieriges Thema. Also, ja. Was möchtest du denn? Ja, es ist episodenhaft dargestellt. Genau. Äh, anhand von, von Beispielen wird so ein bisschen dargestellt, wie jemand in die äh, rechtsradikale Szene eintaucht. Mhm. Der eine ist äh, mhm. spaßigerweise sogar am Anfang Punk, der mhm. einfach so versucht, durch seine Andersartigkeit, also sich halt ein Iro wachsen lässt und äh, die entsprechenden Klamotten anzieht, ähm, äh, einfach Freude daran hat, die Leute zu, äh, zu provozieren durch mhm. seine so Optik. Mhm. Ähm, auch und sein, Auch sein eigenes Elternhaus, ne? gerne seine Eltern, ähm, seinen Vater im Speziellen zu ja. provozieren und irgendwann lernt er doch äh, ein paar Nazis kennen oder, oder Skinheads in dem Fall, die, äh, die sich nicht sofort mit ihm anlegen wollen, sondern man unternimmt plötzlich was zusammen, weil man ähnliche Interessen hat, man säuft ganz gern, man macht ganz gern Sachen kaputt und ähm, er beschließt dann irgendwann seinen Iro abzulegen und wird dann ebenfalls ein Skinhead, was natürlich wenn man es genau überlegt, schon ein ziemlich krasser politischer Gegensatz dann halt ist, aber man sieht daran vielleicht auch, ja, dass die Hauptinteressen dann im ersten Moment halt Provokation äh, in der Szene war, äh, waren und äh, die Andersartigkeit und dass das kriegen sie halt beide hin, auch wenn sie politisch auf vollkommen unterschiedlichen Wegen unterwegs sind, ne, ja? mhm. und, ähm, na ja gut, was was auch äh, dazu geführt haben wird, ist ja die Tatsache, dass äh, die re relativ am Anfang geschildert wird, dass er von einer türkischen Gang halt auch äh, ziemlich äh, vermöbelt wurde oder ja, also ähm, von daher, das scheint dann auch nochmal so ein äh, Funken gewesen zu sein und äh, eins, eins seiner Hobbys ist wohl irgendwie Rohrbomben zu bauen und äh, ja, und das finden dann wiederum äh, die Skinheads natürlich sehr nützlich und äh, deswegen heuern sie ihn auch mehr oder weniger an. Ne? Ganz genau so ist es, ja. Und ähm, wie gesagt, er lernt dann halt auch immer mehr Leute kennen und kommt tiefer und tiefer in die Szene. Man erfährt auch sehr, sehr viel über die ähm, Einstiege, wie sie, oder die rechte Szene, Leute annektiert zum Beispiel durch die sogenannte Schulhof-CDs. Das sind quasi äh, Gratis-CDs mit irgendwelchen Skinheads, Rechtsrock, was weiß ich, Bands drauf. Ähm, und die Leute dann halt nicht damit äh, durch versuchen, durch Gewalt einzuschüchtern, versuchen auf ihre Seite zu kriegen mit äh, Liedern, die, was weiß ich, gegen Ausländer und äh, die gegen die Regierung und alles sind und versuchen sich so in so eine Andersartigkeit-Ecke wieder reinzustellen und einfach so die Leute zu rekrutieren für ihre ähm, verschiedenen Ideen. Das Ganze geht dann aber nicht nur in Deutschland, sondern das wird dann sehr international. Also mhm. man, man äh, reist dann auch gern mal nach Holland oder Belgien. Und äh, trifft sich äh, mit anderen Skinheads, macht irgendwelche Wehrübungen und ähnliches und ja, das Ganze ist äh, in diesem Band sehr, sehr umfangreich dargelegt. Mhm. Was sagst du denn zum Artwork, Steffen? Hm, das Artwork äh, ist halt, ähm, also äh, lebt von sehr vielen Referenzen, habe ich so einen Anschein, aber äh, ist... Durchaus ähm, ansehnlich. Also ich, ich, ich äh, kann es schlecht beschreiben. Also es ist, man, man sieht halt deutlich, dass da Models und Referenzen dafür äh, als Vorlage gedient haben. Aber ähm, ja, ist eine gute Umsetzung. Also gerade dieses Spiel mit, mit, mit dunklen Schatten, schwarz-weiß. Äh, der ganze Comic ist übrigens schwarz-weiß. Aber man hat hier sehr viel mit Schraffierung und, und äh, Schattierung und sowas gearbeitet. Also es ist, äh, es ist anders, sage ich jetzt mal, als das, was man so logischerweise so äh, Mainstream bezeichnen würde. Aber ähm, ja, es, es passt auf jeden Fall zu diesem Comic, ja? Oder? Wie findest du es? Ja, es äh, kla klang ja schon an. Also bei, also bei sehr, sehr vielen Sachen hat man wirklich äh, das Gefühl, dass er das Foto gerade genommen hat durch ein Programm, äh, was das so ein bisschen im Comic-Style umgesetzt hat, du hat durchlaufen lassen. Ähm, aber das, das sind Sachen, die stören mich bei manchen Zeichnern. Ja. Obwohl auch sehr, sehr klassische Zeichner äh, natürlich auch immer gern Fotoreferenzen verwenden. Also das, das ist gar keine Frage. Hier sieht man es halt dadurch, dass, dass der Computereffekt halt irgendwie noch optisch da gewesen ist und dass keiner das Ganze mit äh, Aquarellfarben nochmal übermalt hat oder sowas. Ne? Also das sieht man schon sehr deutlich. Aber es geht hier ja nicht darum, ähm, das Ganze, äh, wie soll ich sagen, äh, als, als, als optischen Leckerbissen darzustellen, sondern es ist in dem Sinne ja eine Reportage. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass äh, der, der Autor hat schon mal einen ähnlichen Band gemacht zum Thema 9-11, mhm. wo er diese Thematik ver verarbeitet hat. Den habe ich äh, noch nicht gelesen. Das wäre mal was, äh, was es nochmal zu besorgen geht. Und äh, wie gesagt, mich, mich stört es da relativ wenig, wenn da in dem Fall äh, bei den reportagen Comic äh, die Sachen so umgesetzt sind, wie es hier gemacht hat. Mhm. Ähm, der Band arbeitet ganz gern mit, mit, mit äh, rechter Symbolik. Ja, okay. was äh, viele beim beim ersten Eindruck des Bandes wahrscheinlich sehen und kritisieren werden, ist sind, sind die SS-Roden, die okay. in dem Wort Weiße Wölfe halt drin vorkommen und auch im Inneren des Bandes direkt, wenn es aufschlägt. Okay ist äh, in der unteren Ecke gleich äh, ein Teil des Reichsadlers mit äh, sag ich mal ein Viertel Hakenkreuz noch abgebildet, also es, es, es lebt halt schon äh, davon, dass das Augenmerk auch auf solche Symbole äh, gerichtet wird, was aber in Deutschland ja nur dann verboten ist, wenn es in irgendwelchen ja, wie soll ich das sagen, Abenteuercomics oder sowas, die die sage ich mal in Kinderhände geraten sind. Wenn man mhm. irgendwas macht, was äh, historisch irgendwie äh, sage ich mal interessant ist, wo es keine Fehldeutungen geben könnte, dass, dass die Kinder plötzlich den Nazi-Superhelden äh, was weiß ich, Red Skull oder so toll finden, äh, dann, dann kann man das auch machen. ja Und wie gesagt, der Band lebt von dieser Provokation, aber es ist ganz eindeutig nicht, dass er das irgendwie bejubelt oder so, im Gegenteil. Ne? Mhm. Ich finde es auch äh, eine schöne Sache, dass die das ganze Ding auch als, als PDF oder was das war, online gestellt? War es jetzt PDF oder konnte nee, man. Nee, äh, das war, das war. Auf der, oder ja. auf der Homepage konnte man es lesen. Ähm, hatte ich ja seinerzeit auch getan. Eine eigene Rede da drin. Auf eine eigene Rede, okay. Mhm. Ähm, dass die das komplett online gestellt haben, weil sie sagen, also die, die Botschaft äh, würde man schon gern senden und äh, ja, erklären, wie es äh, zu solchen äh, Konstrukten da in der Szene kommt. Also es. Ist schon ähm, ja, eine feine Sache. Was kostet der Band, wenn du ihn kaufst? 15 Euro. 15 Euro ist, sage ich mal, für ein Band von, äh, als Hardcover-Band mit der Menge an Seiten, die er hat, äh, nicht wirklich, nicht wirklich teuer. Montreal, jetzt weiß ich nicht. Inwiefern das Zusatzmaterial dann auch äh, äh, online verfügbar war, aber das äh, ist jetzt hier jedenfalls im Band noch drin. Also so äh, noch mal so ein bisschen äh, Hintergrund. Äh, Hintergrund, genau Hintergrundinformationen zu den zu den Namen, die halt auch im Band selbst erwähnt werden. Ja, ich meine, das habe ich auch online gesehen. Ne? Okay. Äh, wie gesagt, die, das, der ganz klare Schwerpunkt ist das Cover wo der Schriftstück die Hälfte des Bandes mit einnimmt und unten drunter guckt man noch äh, in den Lauf von einer Pistole rein. Ja. Aber ähm, ja, also schaut euch das Ganze mal an. Ihr habt äh, den ganzen Band online vorliegen mhm. und ähm, es ist äh, durchaus interessant, äh, wie das Ganze so im System um sich greifen kann und äh, teilweise unbeobachtet unter einer Fassade arbeiten kann. Ja, das ist aber, das steht ja auch nochmal ganz eindeutig drauf, dann eine grafische Reportage über rechten Terror und dann ist ja klar, um was es geht. Ähm, was ich noch sagen wollte, äh, wer kann, kauft euch den Band, unterstützt diese, äh, diese, diese Vereinigung korrektiv, weil äh, ich finde es wichtig, dass solche Themen wie auch immer, aber natürlich auch am liebsten als als als Nobel oder als, als als grafische Reportage, wie es jetzt hier in dem Fall genannt wird, äh, aufbereitet wird und äh, zugänglich gemacht wird. Ja. Ähm, vielleicht nochmal zur Begriffsklärung. Weiße Wölfe ist eine Band, ne? Mhm. Das ist eine, eine Nazi-Band, ja die hier halt auch äh, im, im Band selbst oder in, in, in der kompletten Reportage natürlich äh, mit vorkommen muss, weil es halt eine äh, der plakativsten Bands ist. Ja. Teilweise äh, mit, mit abgedruckten Liedertexten, äh, wo es dann natürlich auch zu Verurteilungen kam, weil die wirklich äh, sehr, sehr heftig waren. Also ich möchte jetzt im Podcast nicht unbedingt mhm. äh, wiedergeben, was da sowas für Handlungen äh, Menschen, da andere Menschen auffordern. Mhm. Ähm, und ähm, wie gesagt, schaut euch, schaut euch äh, zumindest mal äh, das, äh, den, den Comic-Reader davon an auf der Homepage. Ähm, der Steffen verlinkt die sicherlich wieder. Mhm. Und ähm, ja, es ist äh, durchaus lesenswert. Und wie gesagt, tendenziell kostet es euch noch nicht mal einen Cent. Mhm. Genau. Okay, aber wie gesagt, auch für 15 Euro gut ins Regal zu stellen. Also von daher, ja. ja. So, dann noch mal zu was anderem Plakativen. <lacht> ja. Äh <lacht> Andersartig Plakativen. Andersartig Plakativen. Also es war ja vor äh, einigen Monaten schon in den USA der große Hype. Äh, Miss Marvel ähm, ist plötzlich eine Muslima. Und äh, unlängst ist auch bei Panini der die deutsche Ausgabe davon erschienen mit dem Band äh, Metamorphose. Mit Bindestrich geschrieben, weil Meta, ne, wegen Meta-Humans. Mhm. Und zwar ist es ja so, dass ähm, äh, die alte Miss Marvel ähm, aktuell wieder als, als Captain Marvel unterwegs ist, eine sehr emanzipierte Frau äh, geworden ist, auch den Anzug verändert hat ähm, als Captain Marvel und wieder zum, zu einer Art Ganzkörperanzug ähm, zurückgefunden hat. Ähm, während sie ja äh, die alte Miss Marvel davor ja auch eher in sehr, ja... Ähm, lastiven kostümen unterwegs war, also die ihre weiblichen Werte sehr äh, betont hat. Ja. Und ähm, tja, durch äh, ein interessantes Vorkommnis kommt es dazu, dass also durch, äh, ich glaube es durch Inhumanity, äh, passiert ist, dass äh, Kamala Khan, eine 16-jährige Muslima, die in New York wird, ähm, und die Tochter von pakistanischen Einwanderern ist ähm, plötzlich verwandelt wird und Fähigkeiten genießt. Mhm. Ja, es war ja so, dass in, in Humanity die Terrigan-Nebel freigesetzt wurden von den Inhumans. Mhm. Und dadurch verschiedene Leute, die in Inhuman gehen, aus alten Zeiten irgendwie in sich hatten, dass das aktiviert wurde und dadurch die Leute Fähigkeiten bekommen haben. Im Prinzip das gleiche wie bei den Mutanten. Uh -huh. bloß alle gleichzeitig uh -huh. und äh, Disney äh, könnte jetzt theoretisch äh, Filme mit Inhumans machen, die genauso werden wie Filme mit Mutanten, weil, wie gesagt, Disney ja nicht die Rechte hat für äh, die X-Men. Uh -huh. ähm, das wird der geschäftliche Hintergrund sein, hat man glaube ich, schon mal angesprochen. Uh -huh. Und äh, ja, ähm, diese Kräfte schlagen dann plötzlich und unvermittelt zu. Und äh, sie stellt fest, dass sie dann Fähigkeiten hat und eine von diesen Fähigkeiten ist zum Beispiel, sie ist, sie ist ein Gestaltwandler. Mhm. Und äh, sie kommt in eine Situation, wo sie jemanden retten muss und wandelt auch intuitiv ihre Gestalt. Mhm. Und in diesem Moment, wo sie die Gestalt wandelt, äh, ist sie dann plötzlich, sieht sie aus wie, wie die alte Miss Marvel. Und ähm, in dem klassischen Kostüm, äh, schwarz mit, mit gelb, mit diesem, mit diesem Gürtel an der Seite, wie gesagt, sehr äh, die weiblichen Rundungen betonendes Kostüm. Und äh, ja, deswegen sagen die Leute hier, äh, das muss Miss Marvel sein. Ja. Sie stellt dann aber fest, dass äh, ja, der Charakter Miss Marvel nicht dadurch definiert ist, wie er aussieht, sondern äh, dass, dass da ganz andere Werte drin stecken. Okay. Ähm, und ja, erlebt dann quasi ihre ersten Superhelden-Abenteuer. <lacht> zum Beispiel äh, hat sie, stellt sie dann fest, sie muss sich nicht mehr als als Miss Marvel, als die alte Miss Marvel verkleiden, sondern tritt dann selber auf mit ihrem Gesicht, aber mit einer Maske, weil sie sagt, also sie kann zwar das Gesicht ändern, aber das, das will sie nicht, diesen Teil ihrer Person will sie erhalten und äh, macht sich dann halt wie jeder andere Superheldenkostüm. In diesem Fall bestehend aus einem äh, Bokini. Ein Bokini ist quasi äh, ja, ein, ein Bikini, der äh, nach dem Islam okay ist, also sprich so ein Ganz Schwimmanzug, okay. äh, okay. ähm, in dem sie dann äh, noch eine Maske integriert und so weiter und so fort. Okay. Zu den Kräften muss man sagen, sie kann nicht nur die Gestalt wandeln, sondern sie kann auch die Größe verändern, wird Teilweise auch sehr, sehr stark dadurch. Mhm. Das soll irgendwo in den nächsten Bänden geklärt werden, wie weit das jetzt gehen kann. Weil ich sage, das ist jetzt natürlich eine Kraft, die schon zwei ziemlich ziemlich fiese Kräfte, also wenn sie sehr, sehr stark ist und Gestalt wandeln kann, mhm. da kann sie schon eine Menge Gas geben. Da ist sie ja schon, wie sage ich mal, auch dehnbar anscheinend. Da ist sie ja schon im Prinzip wie der Körper von Reed Richards mit einen gestaltwandelnden Typ kombiniert und ja, und, äh, yeah, also das noch mit einer starken Figur kombiniert, das, das ist ein bisschen ähm, overpowered Aha. in meinen Augen. Aber ähm, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Also sie sie kriegt dann natürlich, wie es immer so ist, bei jungen Helden noch etwas Probleme damit. Hat auch in ihrem Umfeld, gibt es dann weitere typische Teenager-Probleme in ihrer Familie. Mhm. Also ihr Bruder zum Beispiel ist relativ äh, strenggläubig äh, in der islamischen Ausrichtung. Und äh, sie hat die typischen Teenager-Probleme, dass ihre Eltern sie nicht weglassen wollen. Äh, sie aber trotzdem gerne zu einer Party möchte. Mhm. Und ähm, ja, das äh, Viele sagen, es sind erstmal Stereotypen, die erfüllt sind. Ich muss aber sagen, wie gesagt, mich, mich interessiert das jetzt die religiöse Zusammenhang relativ wenig. Für mich ist es einfach eine, eine schöne Superheldengeschichte. Und ob das jetzt äh, eine muslimische Heldin ist oder nicht, ob das jetzt unbedingt sein musste von Marvel aus oder nicht, das, das ist mir in dem Zusammenhang vollkommen egal. Ähm das, äh, der Zeichner hat das auch super gemacht, das ist nämlich der, der äh, auch schon bei den Runways mhm. äh, einiges gezeichnet hat und so in dem Bereich von, von Teenage-Superhelden einiges gerissen hat. Und äh, ja, es sind einfach sehr kreative, sehr spaßige Superheldengeschichte Und wie gesagt, das, das muss muslimische äh, Abstammung hätte ich jetzt hier nicht unbedingt gebraucht, um das lesen zu müssen. Also das hätte auch mit äh, komplett ohne Religion funktioniert, wobei natürlich das ein oder andere Problem, was sie sich ihr stellt, sprich zum Beispiel, wie Erotisch darf ein Kostüm sein und ähnliches dadurch eine ganz andere Blickrichtung kriegt. Mhm. Ja. Und äh, ja, wie, wie, wie ist es bei DC? Da gab es ja dann äh, den äh, Green Lantern, den neuen, also die, die neueste Inkarnation von Green Lantern. Steffen winkt ab, das hat er noch nicht gelesen. Ai, ai, ai, ai. Green Lantern-Fan und hat das, diesen ja, nicht Das erhebe da ich mir doch bis zum Schluss. Aber. Meinst du, das wird das Beste? Ja, weiß ich <lacht> nicht. <lacht> ja. Also, wie gesagt. Ich dem ganzen Ding hier einfach mal eine Chance mhm. und ich würde mir den nächsten Band auf jeden Fall holen, weil sich Charakter ist mir sympathisch, ein äh, bisschen neue neue Richtung bei Marvel, das kann man getrost lesen, man muss es nicht unbedingt gelesen haben, aber es ist auf jeden Fall, wem diese zum Beispiel Runaways gefallen oder die Young Avengers, mhm. ähm, alles in diese Richtung, die neueren Inkarnationen von Teen Titans, ähm, da macht das schon sehr, sehr Spaß. Ach so, ganz vergessen, zum Thema Overpower-Teilfaktor hat sie natürlich auch noch, also das Wolverine, Mystique, Reed Richards, Körper, alles in einem halt. Ne? Und Super. natürlich Teenager. <lacht> also das ist, ich bin sehr, Alle sehr gespannt. Also, ja, sie, sie könnte jetzt, sie ist sowas, eigentlich ist es sowas, würde ich einen Kampf gerne mit ihr und dem Super-Skrull sehen, <lacht> weil der ja auch Unmengen von Fähigkeiten vereinigt. Also das, äh, äh, da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das da mit der kleinen Kamala Khan entwickelt. Mhm. Ja. Ich da kann man auch gespannt sein. Ähm, hast du sonst noch was? Nee, glaub nicht, mhm. ne? Mhm, waren wir relativ durch. Aber Eine sehr Marvel-lastige Episode war es heute mal, aber gut, wir hatten auch ein bisschen was anderes noch dabei. Ähm, ja, bleibt uns eigentlich nur zu sagen. Oder? Nein, wir sind noch lange nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig, okay. Ich habe dich doch gerade gefragt, ob du noch was hast. Sollen wir uns neben mal wieder was von DC zu lesen, oder was möchtest du jetzt sagen? Das fällt mir momentan etwas schwer, aber äh, Convergence läuft ja dann irgendwann an mhm. und äh, ich fürchte, auch da werde ich nicht so wirklich äh, dazu kommen. Da werde ich erstmal, glaube ich, ein paar Stimmen hören, wie das Ganze so abgeht und ob ich mir das äh, nächste Groß-Event in dem Bereich nicht einfach so spare. Ähm, bei Secret Wars, bei Marvel weiß ich wiederum auch nicht, ob ich da direkt einsteigen werde, das ist, äh, ja, auch da werde ich erstmal hören, ob man das unbedingt gelesen haben muss, ich bezweifle es ein wenig, schauen wir mal, ja. aber wo wir noch nicht drüber geredet haben, wir haben ja heute einen Ausflug gemacht. Ausflug, Ach so. Ach so, ja, ja. Ah, ah, ja, das, ah geil, ja, ja, ja, ja, Und zwar haben wir in einem anderen Podcast, und zwar bei Radio Nukular. Ja. Mhm. Check dir mal an, das ist, sag ich mal, so ein bisschen Retro-Podcast über Spiele und alles mögliche, okay. primär aus, aus den 90ern, ja. sage ich mal. Ähm, 80er, 90er. 80er, 90er, ja, aber primär 90er, sag ich mal. Ähm, und die haben sich unterhalten über einen Laden und zwar ist das das Kuschelmuschel www.kuschel-muschel.de und das ist nicht und das ist nicht und das ist nicht hier irgendwie was weiß ich ein Swingerclub oder sonst irgendwas <lacht> obwohl man das vom wir, Titel wir waren, wir waren nicht in den Hinterräumen. Ja, das, meinst, <lacht> meinst du. Meinst es so wie in Pulp Fiction, dass es irgendwo noch in den Keller geht, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall äh, ist das äh, auch ein Laden, der sich darauf spezialisiert hat äh, ja, äh, Actionfiguren, Spiele und alles, was mindestens zehn Jahre alt ist, ähm, zu verkaufen. Mhm. An und Verkauf ist es, aber er hat auch einiges an neuen Sachen darum stehen gehabt, habe ich gesehen. Und äh, das ist in unserer Nähe und da haben wir heute mal einen kleinen Besuch gemacht. Ja, wobei auf der äh, Website irgendwie stand, äh, dass hier nichts Neueres. Äh, da haben, was, oder nichts da haben, was nicht mindestens zehn Jahre alt ist, was aber jetzt leider, also, was halt leider zum Glück auch <lacht> zum Teil nicht der Fall war, ja. Wollte ich nur noch mal ergänzen. Ja, der Steffen hat eingekauft heute, aber dazu kommen wir später. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Homepage äh, im Internet wirkt etwas antiquiert. Also es gibt auch einen Online-Shop mhm. ähm, und aufgrund des Online-Shops hatte ich mir das so vorgestellt, dass da halt wirklich jede Menge alter Krempel ist. Ähm, teilweise nicht mehr funktionsfähig, aber halt in dem Look, den man halt aus seiner Kindheit vielleicht kennt. Ähm, ich war dann doch ein bisschen überrascht, wie es wirklich war, weil ich habe mir auch gedacht, ähm, naja, so, so ein ein äh, hier äh, auf dem Dorf, mehr, mehr oder weniger äh, in der Nähe von Hanau, ist das äh, in äh, Niedermittlau. Mhm. Ähm, was wird da wohl gehen an so einem äh, Nachmittag unter der Woche wie heute, wo wir da waren und äh, da war wirklich die Hölle los also das, das. also das, äh, wir hatten uns ja überlegt auch äh, eventuell mal ein Interview mit dem Betreiber oder den Betreibern zu führen, äh, wie, das, wie sich das Ganze so entwickelt hat mit diesem Geschäft aber daran war gar nicht zu denken, weil ständig doch eine Menge Leute da waren ähm, was jetzt aber natürlich nicht vornehmlich an den Actionfiguren liegt, die es da gab mhm. sondern dann, er hat halt auch einen äh, sehr großen Bereich äh, mit, mit, mit Videospielen. Ähm, angefangen wirklich vom Atari 2600 über den ersten Game Boy, über alte Nintendo-Sachen. Hatte ähm, äh, das Sega Saturn, hatte glaube ich, da gehabt. Ja. Also äh, über komplett neue Sachen, jetzt Xbox 360, Xbox One, PlayStation natürlich, alle Inkarnationen, hat er wirklich eine Menge Kram da gehabt. Und da waren die Leute wirklich äh, doch sehr interessiert. Ja? Mhm. Es kamen auch welche, die ihre Sachen wiederum verkauft haben. Und äh, ja, also wie gesagt, wir, wir hätten den Mann gerne mal näher befragt, aber der war halt äh, schwer, schwer beschäftigt. <lacht> ja. ähm, Steffen, was hast du denn noch so alles gesichtet <lacht> in dem Laden? Ich hatte jetzt das schon ein bisschen beschrieben, wie es da, so, wie das so, also grundsätzlich ist es im Prinzip äh, ja, auf einem kleineren Ort, sieht so ja. aus wie ein ehemaliger landwirtschaftlicher Hof, wo man ja. äh, die Scheune definitiv umgebaut hat und ich da ist jetzt gegenüber lief äh, auf der anderen Straßenseite gab ein kleines Hängebauchschwein, was im Garten rumlief. Ja, also es ist äh, es war sehr idyllisch und innen drin halt wirklich ja die 80er, 90er Spiele-Invasion schlechthin in dieser äh, umgebauten Scheune. Also wirklich krass. Der Steffen hat da einiges gesichtet. Ja, also nochmal kurz zum... Äh, äh zu Anfahrt, also man fährt da wirklich rein in so ein Dorf, äh, wo man denkt, da kann ja nie und nimmer sowas in der Art sein. Und auf einmal kommt da, wie gesagt, äh, so, so, ein, so ein Hof taucht auf und da steht dann schon groß das Logo draußen dran. Und dann denkt man, gut, okay, da ist es dann doch. Und äh, man geht rein und ist auch irgendwie wie in einer anderen Welt plötzlich, ne? Also <lacht> die Regale voll mit, äh, wie gesagt, in, in der ersten Ladenhälfte mehr, mehr, mehr Videospiele und in der zweiten Ladenhälfte dann halt action figure über Figuren über Actionfiguren und ich bin da durchgegangen und es war so ein bisschen wie so eine kleine Reise in die Vergangenheit, weil da wahnsinnig viele Actionfiguren rumstanden, die ich ähm, seinerzeit nicht alle gekauft habe, das, dazu hatte ich das Geld ja gar nicht, aber äh, zumindest begehrt habe und verfolgt habe. Und man <lacht> halt viele Sachen sowieso Jurassic Park-Figuren und, und, und viel alle. Batman-Figuren und so Kram, was, was ich halt auch selber zum Teil äh, gekauft habe. Also nicht wirklich gesammelt, aber zumindest gekauft und äh ja, das sind halt echt äh, Jugenderinnerungen hochgekommen, also es war schon sehr interessant, äh, die alte Men of Steel Figurenreihe, die damals rauskam zu den Comics, äh, die auch ungefähr zeitgleich rauskamen mit ähm, Superman's Tod, als es bei Carlson rauskam, kamen dann diese Figuren raus, die ungefähr so von der Größe her waren, ähm, wie die Batman-Figuren zur Animated-Serie, die es auch damals gab, aber halt ähm deutlich reeller gestaltet waren. Also da gab es dann halt auch die, die vier Supermen natürlich, die Re Reinkarnation, also Superboy, Stil, Eradicator gab es als, ähm, also hierzulande glaube ich, ganz schlecht auch nur, weil das wieder eine sanders figur war und Cyborg gab es, meine ich, gar nicht. Ähm, ja, aber die gab es dann halt zumindest äh, da auch im Laden und ja, es war irgendwie... Ja, so ein bisschen wie, wie die Zeit, als ich da immer mal durch das us regal gegangen bin, wo halt die Superhelden-Action-Figuren standen und äh, äh, man kann das alles wiederentdecken. Also das ist schon wahnsinnig witzig, auch alte Spider-Man-Figuren zu so der alten Zeichentrickserie aus den 90ern und so weiter und so fort. Also das macht Spaß. Da einfach mal durch die Regale zu schlendern. Auch wenn man jetzt am liebsten in den Geldbeutel schwingen würde und einfach alles nochmal kaufen würde, aber äh, macht man halt dann auch nicht. Es reicht, das Zeug auch einfach mal wieder zu sehen. Was war denn dann so dein Nerdfaktor? Gut, hast du ja schon gesagt, ein paar Spiele so. Mhm. Ja, also Spielefaktor. Ähm, wir haben ja schon gehört bei Radio Nukular, das sind halt Jungs, die primär in den 90ern äh, aufgewachsen sind, da war es natürlich Nintendo so ein bisschen, die da äh, spieltechnisch äh, gut unterwegs waren. Ähm, bei mir waren es eher die, die, die frühen 80er und die Ende der 80er, wo ich äh, durchaus äh, das erste Spielkonsole war ein Atari 2600, also wirklich äh, zu der Zeit äh, noch relativ einmalig in dem, was es, was es konnte. Und später habe ich dann mit dem C64 einiges gemacht, aber ähm, es ist, da waren es in der Tat eher dann äh, spätere Figuren, die mich aufmerksam gemacht haben. Weil letztendlich, als ich sehr, sehr, als ich in Alter war, wo mich das alles sehr angefixt habe, da war ich da schon zu alt, als, die, als den ganzen mhm. coolen Scheiß gab. Und äh, trotzdem habe ich natürlich diverse Masters of the Universe-Figuren äh, gesehen, die, die ich auch hatte. Ähm, es gab äh, eine Wrestling-Ecke. Mhm. Wobei ich da festgestellt habe, da hat er sehr, sehr einige Neue da gehabt. Also da hat es schon fast so gezuckt, ob ich mir mal die äh, Legion of Doom zusammenkaufe in Neu. Mhm. Aber <lacht> weil es wirklich sehr, sehr cool gemacht aussah. Aber ähm, das, das sind halt, ich, ich also ich kann mich da noch relativ beherrschen, weil ich das wie gesagt nicht so als Kind in der Richtung hatte. Er hatte natürlich auch einiges an, Comic da, an Comics da, die relativ ungeordnet waren. Also er hatte eine Menge äh, die Sachen, die aktuell aktuell draußen sind, wie Spider-Man, Avengers und sowas, die noch gar nicht so alt waren, auch von der aktuellen Batman-Serie. Mhm. Also es ist wirklich so, dass man sich vorstellt, irgendjemand verkauft einen Teil von seiner Sammlung und dann landet es halt da und äh, aber auch ganz Kram aus den 70ern, 80ern von irgendwen zusammengesammelt in den Ordnern, Leitsordnern, wo die auch mal gesammelt wurden, zusammen mit alten ähm, Ehapa, Superman und <lacht> ganz abstrus, da hat jemand dick und doof Hefte aus den 70ern zusammengetragen und die mal äh, gesammelt mhm. und die stehen jetzt halt da rum und äh, warten auf den Käufer. Vieles ist ausgepreist, gerade bei den neuen Sachen, mhm. bei den Comics ist es äh, so ein bisschen Verhandlungssache. Äh, ich habe auch zwei Comics gekauft. Und zwar ist es äh, Torgal 1 und 2 von Splitter. Und die gab es jeweils für einen Fünfer und das äh, halte ich für einen relativ netten Preis dafür, okay. dass die wirklich komplett okay waren. Und äh, ja, also da, da gibt es definitiv einiges zu entdecken. Sehr, sehr viel Star Wars, ob es Figuren sind, ob es Raumschiffe sind, okay. ob es Pappaufsteller sind. Es steht äh, Luke Skywalker <lacht> Pappaufsteller um die Ecke und natürlich ist einem bestimmter Kopfgeld, Jäger auch noch als Pop aufsteller zu haben. Er hat eine Menge lustige Taschenbücher, also wirklich alte, darum stehen. Nein, die Nummer 1, NO1 ist es nicht dabei. <lacht> ähm, und ähm, ja, also... <lacht> Allen, allen, möglichen Kram, eine riesige IT-Figur hat er da stehen. <lacht> ja. ähm, also, alles, was ihr euch an, an Figuren und so vorstellen könnt, ist da. Und der, der krasse Unterschied war von dem, was ich halt in dem Online-Shop gesehen habe, okay. weil da hat er definitiv mehr äh, alte Gebrauchtsachen, die ich jetzt da weniger gesehen habe, auch ein paar, ähm, aber die hat er offensichtlich noch irgendwo gelagert. Also da muss man wirklich, glaube ich, gezielt dann anfragen, dass, dass das einer raussucht. Ähm, da, da hatte ich gedacht, da steht mehr von okay. dem wirklich alten Kram rum von Gebrauchtsachen. Aber auch so waren da schon sehr, sehr viele schöne Sachen dabei. Also definitiv. Der Steffen hat auch was gekauft. <lacht> ja, ich habe ein Figürchen gekauft und es war, äh, hatte er auch für einen für Fünfer äh, von Disney Infinity-Figuren darum stehen, ein paar zumindest und äh, davon habe ich mir dann nochmal eine gekauft, die mir irgendwie noch fehlt aus der ersten äh, Serie. Apropos Disney Infinity, da gibt es ja jetzt dann auch äh, Star Wars-Figuren demnächst. <lacht> Ja, da ist jetzt mittlerweile schon die dritte Welle angekündigt, also das dritte Spiel. Das finde ich halt ein bisschen unglücklich, dass man dann jedes Mal praktisch für das, ähm, die neue Software dann kaufen muss im Grunde. Und die gibt es meistens nur im Bundle. Das heißt, also da hast, ich habe jetzt das Brett, zum Beispiel das Spielebrett, Schon zweimal zu Hause. Da wird es dann nochmal ein drittes Mal hinzukommen. Oh, ja, da möchte ich dann auskotzen. Und äh, deswegen rede ich noch ein bisschen weiter und sage, äh, alles nicht so schlimm, was tut man nicht für, äh, für, für den Fender. Für den Kapitalismus. Und ähm, ja, aber wie gesagt, also das, das Nächste <lacht> ist dann halt äh, natürlich ein Riesenfeld. Äh, Mabel, was dann als Franchise winkt. Oh, äh, nicht Marvel, Marvel hatten wir jetzt schon, äh, äh, Star Wars natürlich, ja, genau. Du wolltest noch was sagen? Ja, also der Steffen war vollkommen verblüfft, dass, dass es bei Disney sich um jemanden handelt, der kapitalistisch alles abmelkt an Kohle, was irgendwie draus zu machen ist. <lacht> Nein, aber ich nicht. aber was wir auf jeden Fall noch mal machen werden es ist es wirklich nicht äh, allzu weit für uns beide mhm. ähm, dass wir da mal vielleicht am Tag hinfahren wo wir ein bisschen mehr Zeit haben wo wir vielleicht auch mal äh, mit dem einen oder anderen der da arbeitet mal äh, ein Gespräch führen können kleines Interview das wäre ganz schön um einfach mal zu hören äh, wie kommt mir denn drauf wirklich äh, ja relativ weit ab vom Schuss äh, so einen Laden mhm. mit solchen Sachen aufzumachen ich habe äh, gehört er sammelt wohl einiges auch selber, mhm. habe auf der Homepage auch irgendwas vom Museum <lacht> gelesen, was ich jetzt aber da nicht so sichten konnte. Also das... Äh, an, das, du dann das müssen wir uns nochmal genauer ansagen. Wie gesagt, heute war wirklich... also Definitiv die Hölle. Also das hätte ich, ich dachte, wir sind da zu zweit und äh, dann kommt kommt noch irgendeiner ja. vorbei, der da, äh, was weiß ich, sein Bier kauft und äh, das war's dann. Aber da, da war wirklich schwer was los. Und ja, schauen wir doch mal. Den Laden werden wir noch des Öfteren offenbar besuchen. Ja, auf jeden Fall mal im Auge behalten. Äh, was, was ich so ein bisschen. Äh, beobachten konnte, dass das tatsächlich so eine Art, äh, auch, auch Treffpunkt zu sein scheint, dann so für Leute nach der Arbeit, mhm. äh, gehen ja auch gleich so los mit äh, lockeren Gesprächen, so von wegen, auch äh, oh, hat es heute ein bisschen eher frei, konnte es eher hier sein und sowas in der Art. Also, äh, ja, da werden wir noch mal ein bisschen nachfragen müssen, aber wie gesagt, es, es ist halt wirklich, also wie kommt man auf so einen Laden äh, prinzipiell klar? erstmal als Besitzer überhaupt die Idee zu haben, da sowas zu machen. Wie gesagt, das mit dem Museum, das kann man auf der Website sehen. Ich weiß nicht, ob man sich das so ein bisschen durchklicken kann, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber äh, zumindest scheint es dann auch irgendwas zu geben. Also entweder ist es tatsächlich ein Online-Museum, das muss man dann nochmal gucken, oder es gibt da noch mehr, was wir jetzt noch nicht gesehen haben. Äh, ich für meinen Teil bin heute eher dahin, so mit der Maßgabe einfach mal den Laden erstmal entdecken. So, und das haben wir jetzt gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, vielleicht können wir dann das nächste Mal einfach noch mal ein bisschen tiefer nachfragen, wie sieht es aus und äh, wie kommt man auf so eine Idee. <lacht> und äh, ja klar, man muss natürlich auf den Laden auch erstmal aufmerksam werden und ja, wir, wir haben es jetzt über einen Podcast erfahren und äh, ja, vielleicht erfahrt ihr das auch über einen Podcast, würde uns freuen. Und dann <lacht> guckt es... <lacht> und dann guckt... Was denn? <lacht> Naja, über uns dann halt. Jetzt ja, ja. muss ich das ja auch noch klären. Und ähm, ja, nö, wer, wer, wer Lust hat, mal so durch seine Vergangenheit zu spazieren, das ist ganz witzig. Also das kann man gerne mal machen da. Wer hier so aus der Ecke kommt. Ja, wie gesagt, Nähe Hanau äh, unweit der a A66. Mhm. Ähm, wer hier mal durchfährt und äh, wirklich mal einen geekigen Tag haben möchte, der ist ja sehr gut aufgehoben, glaube ich ja. äh, was ich noch sagen weil der hat auch äh, äh, arbeitnehmerfreundliche Öffnungszeiten also der hat, äh, macht äh, Werktags von 15 bis 19.30 Uhr außer Mittwochs der Ruhetag und ähm, Samstags von 10 bis 16 Uhr meine ich, ja, also ja, sehr arbeitnehmerfreundlich, würde ich sagen. Ne? So, Steffen. Hast du deine Koffer schon gepackt für München? Nee. Nee? Okay. Ich habe ich hab ja Stress. Ich habe ja Stress nächste Woche. Mit deinem Konzert. Nee, nee, nee. nee. Das, das ist, am Wochenende werde ich sicherlich mal anfangen zu packen, ja. Und dann ähm, habe ich Montag mehr oder weniger mal frei. Am Dienstag ist schon wieder Comic-Stammtisch. <lacht> Davor ist ein Signiertermin im Terminal Entertainment. Und am Mittwoch habe ich, wie gesagt, besagtes Konzert. Und am Donnerstag geht es schon los. Was ist das für ein Signiertermin? <lacht> so, erzähl mal was. Ich gucke nach. <lacht> ich kann mir doch den Namen immer nicht merken. Ach, von, den von den jungen Leuten vor allem. Ja. ja. Wie gesagt, wenn ihr in München seid. Ähm, gerne mal mit in den Podcast wollt, sagt einfach Bescheid. Wir freuen uns über möglichst viele unterschiedliche Meinungen zum Festival. So, also der Signiertermin ist, äh, du kannst besser Französisch. <lacht> äh, RW Tankerell. So das ist auch ausgesprochen. <lacht> ja klar. Am Dienstag, den 2.06. von 16 bis 18.30 Uhr. Bitte im T3 anmelden, wer hin möchte. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Vorausgesetzt, also wann steht die Episode dann? Ja, am Montag erscheinen. Äh, den Tag davor. <lacht> so, äh, danach ist dann der Sink Termin. Ja, okay. Ich glaube, damit sind wir durch, bevor wir sie verfasern. Ähm, viel Spaß in München für die, die hier hinfahren und für diejenigen, die nicht hinfahren. Pech gehabt. Pech gehabt. <lacht> Nein, äh, für die, die hinfahren, ja, hat er ja schon gesagt, er wird zum Ansprechen, wenn ihr wollt. Und ansonsten, äh, für die, die nicht hinfahren, haben wir dann äh, das nächste Mal bestimmt einen Bericht, Erfahrungsbericht. Ja, und äh, wie gesagt, wenn ihr Steffen sucht, fragt einfach den David Boller, an dessen Stand er ist, wo ist denn dieser berühmte... <lacht> <lacht> Machen. Podcast der Steffen. Wir haben gehört, du betreust seinen Stand in seiner Abwesenheit. Es ist nicht mein Stand, um das gerade noch mal klarzustellen. Das ist der Stand von Virtual Graphics und ich helfe da auch nur ehrenamtlich aus. Der Star ist da eigentlich David Boller und äh Bitte nach dem fragen. Wenn ihr nach mir fragen wollt, könnt ihr das zwar auch, aber äh, dann gehen wir woanders hin, und meistens. Also, gehen wir ums, <lacht> dann gehen wir ums Eck. Ja, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher, Steffen. <lacht> ja, und ähm, wir möchten ja da den Publikumsverkehr nicht stören. So, also, damit sagen wir, gehabt euch wohl, äh, trinkt ein Bier auf uns und <lacht> bis zum nächsten Mal. Adios.